Hallo, ich bin Verena und darf euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zum Panel Wie kommt die Linke aus ihrer Bubble? Ähm, ich freue mich, euch alle hier vorne begrüßen zu dürfen und äh, freue mich riesig über die Besetzung des Panels. Und ähm, ja, wir werden jetzt die nächste Stunde im Gespräch miteinander sein. Und ähm, danach auch Fragen aus dem Publikum, sowohl hier in Präsenz als auch online hören und dann noch weiter diskutieren. Ähm, aber erst einmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich würde euch einmal kurz vorstellen und ihr könnt gleich noch mehr zu euch sagen. Das wird ja im weiteren Verlauf des Gesprächs auch eine Rolle spielen, was ihr so macht und wer ihr seid. Ähm, ich fange hier zu meiner Linken an. Amina. Ähm, Du hast dich wissenschaftlich und aktivistisch mit strukturellen Ungleichheiten und Unterdrückungsformen auseinandergesetzt, zu Feminismus, Rassismus gearbeitet ähm, und bist jetzt als Journalistin und Moderatorin unterwegs und arbeitest derzeit zum Beispiel an verschiedenen Audioformaten, ähm, sowohl hier bei der rosa luxemburg Stiftung als auch beim Kunstmuseum in Basel. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Ähm, dann rechts weiter, Julia, Julia Schramm. Ähm, du bist nach deinem Magister in Bonn nach Berlin gegangen und, ähm, wie du sagst, mit den Piraten gekentert und dann äh, bei den Linken angeheuert nun. Ähm, und hast sowohl als Autorin als auch als Netzaktivistin verschiedene Shitstorms äh, angezettelt und überlebt. Schön, dass du da bist. Ähm, Raik, Raik Anders, äh, du bist einer der meistgesehenen Politblogger äh, im deutschsprachigen Raum und unter anderem erfolgreich dann entsprechend auf YouTube. Und bist aber auch Buchautor und im Analogen unterwegs ähm, und sagst, dein Ziel ist es, die AfD unter 5% zu bloggen. Auch an dich herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und dann haben wir noch Federt Kocak. Ähm, du, bist, äh, du hast mit deiner Familie einen Brandanschlag überlebt von Rechten und bist seitdem als Neuköllner äh, online aktiv und hältst die Kamera drauf, wann immer es zum, bei dir im Kiez und überall sonst zu rechter Gewalt oder Polizeigewalt kommt, unter anderem und bist jetzt als Aktivist im Parlament ähm, und ja, dich finden wir von Facebook bis TikTok überall. Okay, ja schön, dass ihr da seid ähm, und genau, wenn im weiteren Verlauf noch mehr ist, was ihr zu euch erzählen wollt, sehr, sehr gerne. Das erstmal vielleicht nur als erste Einführung. Wir wollen uns in der nächsten Stunde ähm, beschäftigen, wie die Linke aus ihrer Bubble kommt, welche Herausforderungen das mit sich bringt, inwiefern wir zum Beispiel auch dadurch, dass digitaler Aktivismus oder digitales Aktivsein sich anders gestaltet als im analogen, anderen Selbstschutz, Verteidigung ähm, organisieren müssen, welche Herausforderungen es gibt und was eigentlich falsch läuft und wie es besser sein könnte. Und ich würde gerne einmal anfangen mit einer kleinen Runde. Ähm, vielleicht, Amina, magst du auch starten. Ähm, und zwar würde ich gerne von euch wissen, welche Netzpersönlichkeit oder welchen linken Influencer in... Findet ihr eigentlich cool oder sind euch ein Vorbild und warum? Oha, direkt so eine unvorbereitete Frage. Ähm ja, erstmal vielen Dank, Verena und schön, dass ihr auch hier alle seid an diesem sonnigen Tag dann doch hier drin. Ähm also ich würde sagen, das ist so ein bisschen tagesformabhängig und auch davon abhängig wie ich generell das beurteile weil ich denke dass wenn individuen im vordergrund stehen das häufig dazu führen kann dass ähm, man sich dass man durch likes und reichweite so eine illusion hat als könnte man wirklich was bewegen und ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig mich auf irgendwie einige accounts zu fokussieren sicherlich gibt es viele accounts die irgendwie wichtige Sachen schreiben und so weiter, aber ich denke, dass wir im Laufe des Gesprächs auch sicherlich noch darauf eingehen werden, was ähm, eigentlich Strategien sind, mit denen wir so ein bisschen ähm, abseits von Social Media was bewegen können, auch wenn einzelne Kampagnen natürlich ähm, erfolgreich sein können, aber da kennt jeder ein Rezept so. Und ähm, Also es ist jetzt nicht mehr 2008 und ähm, Social Media ist nichts Neues mehr. Von daher würde ich sagen, glaube ich, ist so der Fokus von mir so ein bisschen zu gucken, wie kann man eigentlich abseits davon, ohne sich auf Individuen zu konzentrieren, aber ich meine, wir haben ein gutes Beispiel, Ferhat sitzt hier und ohne Ferhat das muss man auch ganz klar sagen, würden die Neuköllner Anschläge nicht so aufgeklärt werden, wie, wie sie jetzt inzwischen daran sind, nach, äh, nach seiner jahrelangen Arbeit. Das muss man wirklich so sagen, das wäre untergegangen. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel von ähm, gelungenem Online-Aktivismus, der dann auch was bewirken kann. Aber wie es dann weiter aussieht, darauf gehen wir dann, denke ich, dann auch gleich noch ein. Die anderen. Habt ihr noch... Netzpersönlichkeiten, VorbilderInnen? <lacht> ja, also ich konsumiere in zweierlei Richtungen. Zum einen konsumiere ich natürlich die Informationen von antifaschistischen, antirassistischen Seiten wie Migrantifa, Antifa Nordost oder so. Und auf der anderen Seite versuche ich zu gucken, was konsumiert meine Zielgruppe. Und meine Zielgruppe ist so Neuköllner Kids, migrantisch, unterwegs, interessieren sich nicht wirklich für Politik, aber schon was in ihrem Umfeld passiert. Und die, halt, die gucken sich dann halt die Seiten von, keine Ahnung, Capital Bra, Haftbefehl und was weiß ich an. Und ich versuche zu verstehen, was für eine Sprache verwenden sie, was für, wie, wie, wie, wie präsentieren sie sich, damit sie das die Message, die sie haben, an die Kids auch ranbringen, die ich erreichen möchte. Und versuche dann da äh, zu verstehen, okay, wie kann ich die Informationen, die ich auf der Antira-Seite sehe, auf diese Art und Weise den, den jüngeren Menschen, also müssen nicht jüngere sein, ich konsumiere selber auch deutschen Hip-Hop, ähm, wie kann ich das äh, rüberbringen? Und das ist so meine Art, wie ich konsumiere. Aber natürlich gucke ich mir auch die Seite von Reik an, Amina konsumiere ich gerne, dich auch. Also äh, das ist so, wir gucken uns natürlich auch, wir konsumieren auch untereinander, damit wir ähm, auch wissen, auf äh, welchem Stand, welche Infos, welche Themen gerade wichtig sind. Aber für, meine, für meinen Content sind genau sind diese beiden äh, Arten und Weise, wie ich konsumiere, sehr wichtig. Um. Ich, pass, also ich kann mich dem nur anschließen, sehr, sehr ähnlich, würde ich auch unterschreiben. Aber ich mache mal zwei konkrete Accounts. Das ist einmal deutschsprachig, ähm, wo ich großer Fan bin, nämlich äh, comic cakes die ihr wahrscheinlich auch kennt, also die einfach total abgedrehte und abgefahrene Torten äh, mit ähm, linken, antifaschistischen und auch äh, sozialistisch-kommunistischen Botschaften versieht. Oder ich glaube jetzt im Moment ist sie dabei, einen Kuchen ähm, in der Form von ähm, Lenins Kopf auszu, äh, auszukratzen. Also, das ist sozusagen für mich auch aus dieser linken Bubble rausgehen. Ähm, sie hat, glaube ich, auch selber schon ein paar Mal jetzt gemerkt, dass dann die Leute ihr wegen der Kuchen folgen und dann irgendwann merken, dass sie da mit total radikalen Botschaften unterwegs ist und das dann auch an Grenzen kommt. Und das zweite ist ein amerikanischer Account, US-amerikanischer Account ContraPoints. weiß nicht, ob der bekannt ist. Ähm, auch aus einer sehr linken ähm, Bubble, aber eben auch mit viel Queerness und äh, Transaktivismus. Und vor allen Dingen finde ich die, ähm, diese Essays, die sie, die sie macht, also diese Online-Essays, irgendwie anderthalb Stunden über Neid und dann wirklich 20 Minuten mit Nian Cat Nietzsche erklären, ist einfach schon ziemlich großartig. Also da, ähm, und auch was sie auch auf äh, Twitter. Postet, also ähm, ich glaube ihr letzter Tweet über auch, ähm, was hat sie geschrieben, sie hat Twitter schon immer schlimm gefunden, aber Kriegstwitter, also seit diesem furchtbaren ähm, Angriffskrieg durch äh, Putins Russland, ist noch schlimmer als alles vorher und das hat das hat mich schon sehr auch, das habe ich sehr gefühlt, also diese beiden Accounts ganz konkret ähm, verfolge ich mit sehr viel Freude und geben mir auch immer wieder neuen Input und lassen mich auch nicht selbst irgendwo meine Standpunkte und die Rolle, die ich selber einnehme, immer wieder hinterfragen. Ich schließe mich auf jeden Fall allem an, was gerade gesagt wurde. Finde ich äh, prima. Ich werde jetzt was sehr Mainstreamiges hinzufügen, äh, weil ja gefragt wurde, okay, was sind so Creator oder Kanäle, die eurer Meinung nach irgendwas Gutes gleich auch bewegt haben, was ihr gut findet. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, und das habe ich in der Vergangenheit öffentlich immer wieder mal gesagt, dass ich halt Rezo wirklich sehr bewundere für das, was er losgetreten hat. Das äh, die Frage ist ja manchmal auch so, ich glaube keiner geht wirklich mit der mit dem Anspruch ran, ich will jetzt unbedingt linke Inhalte irgendwie verbreiten, sondern man will den eigenen Standpunkt halt irgendwie klar machen. Und ob der dann links ist oder wo auch immer, das entscheidet dann halt derjenige selbst, der diesen Standpunkt halt vertritt. Beziehungsweise er entscheidet ja, was er an Content raushaut. Und was ich bei Rezo also toll fand, ist, dass es eigentlich ein Creator ist, der mit äh, jetzt nicht bös gemeint hat, so mit Quatsch-Inhalten eigentlich zu groß geworden ist. Also wirklich im, im besten Sinne, im Sinne von, ich singe hier ein bisschen, ich spiele ein bisschen Gitarre vielleicht mal meinem Video, ich mache irgendwelche lustigen Streiche oder Challenges oder was auch immer. Und dass der halt wirklich sein, äh, sein standing seine reichweite dazu genutzt hat und um wirklich also diese zerstörung der cdu video kennt er glaube ich wirklich jeder hat ja riesige wellen geschlagen und ähm, aus heutiger sicht vergisst man oft, dass es für ihn natürlich auch irgendwo nach risiko war weil er halt überhaupt nicht solche politischen themen vorher in der breite irgendwie benutzt hat und hat dann seine plattform aber genutzt um dieses thema irgendwie ähm, aufzumachen und es war ja auch sehr deutlich von ihm dieser Wahlaufruf, bitte wählt nicht konservativ, bitte wählt auch nicht sozialdemokratisch, das war ja auch äh, sein Ding. Und da bleiben halt nicht mehr so viele Optionen übrig, AfD wollte auch nicht, also man kann sich ja denken, in welche Richtung das dann gegangen ist. Und das fand ich, äh, fand ich von ihm einfach super, dass er das gemacht hat, ähm, dass er halt auch Leute damit in Berührung bringt, die vorher vermutlich zu großen Teilen jetzt nicht voll die Politcracks waren, die sich komplett damit beschäftigt haben. Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, ähm, und deswegen finde ich das auch immer so wichtig, dass man solche Inhalte auch selbst publiziert oder dass Leute sich die Mühe machen. Es wird ja nicht zwingend immer das konsumiert, was irgendwie gut ist, sondern einfach das, was da ist. Also jetzt mal mit Blick auf die Netflix Top Ten oder auf Charts oder Bestsellerlisten, was auch immer, dass wirklich so viel... Schrott wirklich dabei und einfach, es wird halt einfach nur das dann irgendwie weggelesen, weggehört oder so, was halt gerade irgendwie angesagt ist, in irgendwelchen Playlisten von Algorithmen gepusht wird. Dementsprechend finde ich es halt auch so wichtig, dass Creator immer wieder aktuell auch sagen: Ich nehme jetzt mal so ein Thema in die Hand und mache das. Und da ist halt Rezo aufgrund seiner unglaublichen, also aufgrund seines unglaublichen Erfolges, den er damit hatte und den Wellen, die er geschlagen hat, für mich auf jeden Fall äh, so ein sehr positives Beispiel und fand ich klasse, dass er das gemacht hat. Vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke. Ähm, bei all dem habt ihr jetzt schon total viele unterschiedliche Sachen angesprochen, also verschiedene Taktiken, Strategien, Dinge, auf die es zu achten gilt, Kriterien, die für euch eine Rolle spielen. Ähm, mich würde interessieren, ähm, oder ich fände es gut, nochmal stärker mit euch äh, eigentlich hinzuschauen, bei euch persönlich, was sind so eure Strategien oder wie würdet ihr euer eigenes äh, Profil beschreiben? Also was macht ihr, warum und für wen eigentlich, äh, worauf setzt ihr, worauf nicht, das sind natürlich sehr große Fragen, aber vielleicht gibt es, ähm, gibt es so Leitlinien oder mh, etwas so, so einen inneren Kompass, anhand der, an, de, an dem ihr ausmacht, irgendwie was ihr machen wollt, welchen Content ihr eigentlich ähm, rausbadert und was nicht, weil es ja schon, so sehr wir jetzt von Inhal linken Inhalten sprechen, eine große Range gibt, wie das bespielt werden kann, genau. Vielleicht dazu. Ähm, also was ich versuche, ich komme ja aus dem, aus dem Aktivismus, von der Straße, äh, Demos organisieren, Kundgebungen, äh, die Massen auf die Straßen bringen und die Themen einfach auf der Straße bespielen. Und als 2018 dieser Anschlag äh, passiert ist, habe ich gemerkt, dass die klassischen Medien immer darüber reden, dass es ein Brandanschlag auf mein Auto war und nicht ein Brandanschlag auf meine Familie und mich. Es hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, okay, und ich komme selber aus dem Marketing, ich habe also Social Media für eine Hochschule, an der ich damals gearbeitet habe, bespielt und dachte mir, okay, jetzt setze ich das selber um und habe dann mit der Neuköllner angefangen. Also auch der Name zielt darauf ab, wirklich die Menschen aus Neukölln zu erreichen in erster Linie. Jetzt mittlerweile ein bisschen weiter. Und dabei war es mir immer wichtig, dass ich die Kämpfer auf der Straße ins Netz trage und die Menschen im Netz darüber informiere, was auf der Straße ist, aber dann wiederum auch andersrum die Leute aus dem Netz auf die Straßen bringe. Also das ist sozusagen für mich äh, dieser Kreislauf, Straße, Netz, Netz, Straße, um, um halt ähm, genau, nicht nur äh, bequem vom, vom, vom Sitzplatz aus einfach nur Likes äh, und, und, äh, zu, abzugeben und, und zu teilen, sondern auch den Leuten Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie sie wirklich auch aktiv werden können. Natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, wenn mich wenn, wenn mir jemand aus München folgt, dann kann ich die Person natürlich nicht äh, jetzt sagen, so morgen haben wir eine Demo in Neukölln, komm mal vorbei. Aber die Person ist dann vielleicht motiviert und organisiert dort eine Demo. Das ist jetzt passiert beispielsweise beim Thema Polizeigewalt in Mannheim, ähm, wo ich sehr, Kontakt mit den, äh, sehr engen Kontakt mit den Mannheimern -Mann stand, die dort eine, äh, Demo, eine Grundgebung organisiert haben und wir dann gesagt haben, okay, mit der Initiative, ihr seid keine Sicherheit, wir organisieren das auch hier. Und äh, Anstoß kam halt aus dem Netz, weil dieses Video von dieser Polizeigewalt geteilt wurde, die Menschen schockiert waren und äh, sich etwas äh, bewegen musste. Und dasselbe kennen wir auch bei George Floyd, äh, wie dann Tausende, um nicht zu sagen Zehntausende auch in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Deshalb glaube ich, dass äh, wir nicht nur auf sozusagen das schauen sollten, was im Netz passiert, sondern auch, wie diese Verbindung dann zur Straße und zur Mobilisierung auf der Straße auch ist. Ist, äh, ein wichtiger punkt den du gerade gesagt hast denn manchmal ist man denke ich geneigt vielleicht das so ein bisschen äh, aus den augen zu verlieren so das große ganze und ähm, ich glaube, das ist halt so eine Frage, die man sich stellen muss. Also zum einen sehen wir ja die Entwicklung aus den letzten Jahren. Linke endlich benutzen Smartphones und ähm, sind auch auf Instagram. Das war ja jahrelang nicht der Fall, das war total verpönt. Da ist man jetzt inzwischen dahin gekommen und hat gesagt, naja gut, wir machen da mit und präsentieren uns auf eine Art und Weise, die für uns auch in Ordnung ist. Also zum Beispiel, indem man sein Gesicht nicht zeigt oder so als Antifaschisten und so weiter und so fort. Ähm das ist schon mal gut, weil es ist meiner Meinung nach wichtig, da auch ein Gegengewicht versuchen zumindest zu, ähm, zu etablieren gegen Rechte, weil Rechte sind einfach online sehr stark organisiert. Sie sind sehr gut organisiert. Sie, ähm, also es bildet sich meiner Meinung nach auf Social Media das ab, was wir halt hegemonial auch sonst in der Gesellschaft haben. Und ich finde es wichtig, wenn du da irgendwie so Gegenstandpunkte hast. So. Nichtsdestotrotz muss man sich auch immer wieder, denke ich, vor Augen führen, dass das halt alles seine Grenzen hat. So. Also ich fand es schon mega frustrierend, dass zum Beispiel die MeToo-Debatte, die wirklich groß war, die auch weltweit groß war, dass die so überhaupt gar keine Auswirkungen hatte, obwohl das auf Social Media hauptsächlich auch ähm, quasi ja bespielt worden ist und wo wirklich viele Aspekte davon auch komplex und auch von linker Seite ähm, bespielt worden sind. Und heute sitzen wir irgendwie und müssen uns mit Luke Mockridge auseinandersetzen und keine Ahnung wer. Und äh, scheinbar ist da nicht viel passiert. So. Und das sind glaube ich so die Sachen, wo ich denke, wir müssen, ähm, also Likes und Reichweite ist schön und gut, aber ich denke, wir können auch viel lernen von den Bewegungen, die es offline jetzt gab. Also Klassenkampf ist ja nicht irgendwie nur immer eine Demo zum 1. Mai zu organisieren, sondern Klassenkampf ist irgendwie äh, lange... Arbeit an der, an der Basis und wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel bei der Berliner Krankenhausbewegung, die haben einfach Wochen und Monate investiert, ähm, die ähm, die Kolleginnen zu mobilisieren oder solidarische Menschen zu mobilisieren und da war Social Media quasi nice to have. Man hatte kaum Kapazitäten, das zu machen. Ähm, man hat es dann versucht, irgendwie trotzdem so nebenbei zu bespielen bei dem ganzen Stress, aber sie waren erfolgreich, weil sie es geschafft haben, quasi auf der Straße, wie du sagst, oder eben die Menschen, die betroffen waren, tatsächlich zu mobilisieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, was ich mir wünschen würde, dass, ähm, dass man das nicht aus den Augen verliert, weil ich glaube, dass die Strategien für Social Media einfach sind wir wissen wie algorithmen funktionieren algorithmen mögen gesichter algorithmen mögen äh, engagement ähm, ähm, schön irgendwie, immer irgendwie drunter kommentare oder drüber kommentare und keine ahnung was ähm, gerne bei reichweiten starken accounts aber ähm, und das ist auch gut und ich glaube dass man dadurch auch eine sichtbarkeit erlangt aber irgendwie es hat auch so seine grenzen und ich finde auch dass Rezo beispielsweise sehr was wichtiges angestoßen hat auf jeden fall aber ähm, wie können Linke das eigentlich aufgreifen, so für, für das, was Sie machen? Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich bin ja im Netz gewesen und unterwegs gewesen, äh, bevor ich, also ich habe keine klassisch linke Sozialisation. Ich habe keine linken Eltern, ich komme aus einer Kleinstadt im Westen. Da war das Linkeste, was man kannte, irgendwie die grüne Jugend und jetzt vor kurzem wurde ein Sozialdemokrat als Bürgermeister gewählt und die halbe Stadt hat den Verstand verloren, weil jetzt ein Kommunist an der Macht ist. Im Jahr 2020. Ähm, ein Juso. Also, ähm, das, das, sozusagen, das ist da, wo ich herkomme, ja. Und ich war lange, bevor ich, ähm, also ich war lange schon im Netz, bevor ich mich sozusagen links sozialisiert habe und ich habe sozusagen erst mit meinem ersten Shitstorm angefangen zu merken, dass hier auch gesellschaftlich ganz viel falsch läuft. Also es war auch meine privilegierte Sicht, dass ich erst mit dem Shitstorm gemerkt habe: Okay, wow, die behandeln mich anders, weil ich eine Frau bin. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Also sozusagen, es ist, ist jetzt auch alles schon zehn Jahre her, aber das ist natürlich auch Teil meiner Sozialisation. Das heißt, mein, ich war, habe vorher im Netz auch mit den Piraten damals, wir haben da einfach Zeug gemacht. Und das, ja, also ich sage das jetzt mal ganz platt, wir haben einfach Zeug gemacht, wir haben unsere Überzeugungen, unsere Wahrheiten rausgeplärt, ohne große Strategie. Ähm, es war halt damals sozusagen Hot Topic und deswegen ist mein eigener, also ich, ich habe auch ungefähr alle drei Monate eine Existenzkrise, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich mit dieser Reichweite mache oder was ich damit machen soll oder wie ich damit umgehe. Und jetzt bin ich ja auch an unterschiedlichen Orten. Ich habe dann... Bücher geschrieben und dann, dann bin ich jetzt im Parteivorstand und arbeite aber auch für die Bundestagsfraktion, ähm, wo wahrscheinlich jetzt äh, auch an den, überall die Augen rollen, so, was ist mit diesem Laden eigentlich, was will die da? Also sozusagen das ist und da eine Rolle immer zu finden und zu sagen, was, was mache ich eigentlich damit? Also wie nutze ich das? Ist ähm, nicht leicht. Und ich für mich habe festgestellt, also ich kann bis zu einem gewissen Grad auch nicht ehrlich kommunizieren, das merke ich. Also wenn ich sofort unter sozusagen Beobachtung stehe, weil ich sofort zugeordnet werde, weil ich sofort im Namen der Partei, im Namen der Bundestagsfraktion spreche und das sofort zugeordnet wird, mit entsprechend allen Projektionen, die dadurch ausgelöst werden. Das heißt, zum einen ähm, versuche ich einfach auch, links zu pöbeln. Das ist also ganz simpel. Manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Und äh, vor allen Dingen merke ich, und das ist das Entscheidende, glaube ich, und deswegen ist was wie die Krankenhausbewegung kommt dann von der Straße oder auch sowas wie, was du machst, das ist, am Ende des Tages ist, geht es um Authentizität und das, was man sozusagen wirklich lebt. Und äh, deswegen beispielsweise die Krankenhausbewegung, die haben jetzt keine riesige Reichweite, aber die Leute, die das mitkriegen, die unterstützen das, das bekommt sozusagen die stetige, also die, die Ausdauer, die du gerade beschrieben hast bei der Krankenhausbewegung, die zeigt sich eben auch online. Und die Leute kriegen das Stück für Stück mit und die Medien greifen das ein bisschen auf und so weiter. Also es ist nur ein Teil dieser Strategie. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, authentisch äh, zu sein und zu bleiben, weil damit kommt der Erfolg, meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, dass man natürlich, ähm, wie soll ich sagen, also auch bei Rezo, hier will ich noch einen, einen Satz dazu sagen, bei Rezo zum Beispiel ist es, naja, der hat sich ja sozusagen einfach ganz mit quasi offenem Visier mit der CDU auseinandergesetzt das ist doch das was er gemacht hat mit irgendwie einem wahrheitsanspruch oder mit einem auch mit einem nicht mal groß moralisch oder linken sozialisierten anspruch sondern einfach nur mit dem anspruch zu gucken was machen die eigentlich und er hat festgestellt relativ objektiv dass die Union ein ziemlich korrupter Haufen ist. Das ist jetzt für uns Linke ja wirklich überhaupt gar keine Überraschung. Du erlebst das immer im Parlament äh, hier in Berlin. Ja? Ich äh, kriege das auch im Bundestag mit, wobei ich glaube, die CDU in Berlin ist noch schlimmer als die Bundes-CDU. Also sozusagen, und das, ähm, und das ist ja interessant, wenn sozusagen normale ähm, Content-Creator sich dann mit ihrem normalen Anspruch an Aufrichtigkeit mit der Realität beschäftigen und dann plötzlich in fast schon zu zu linken InfluencerInnen werden, weil sie einfach nur sich mit der Realität beschäftigen. Und da ähm, sozusagen, das finde ich wirklich ähm, eine interessante Entwicklung und da, deswegen freue ich mich zum Beispiel auch immer über Menschen, die eigentlich gar nicht aus, der linken, aus dem linken Spektrum kommen, ist vielleicht so also ein bisschen Projektion, weil ich selber so bin, aber die gar nicht aus dem linken Spektrum kommen und dann plötzlich sich mit normalen Standards oder Wahrheitsansprüchen beschäftigen und dann sozusagen automatisch links werden, weil sie merken, wie verdreht und manipulativ auch die Herrschaftsausübung beispielsweise von Konservativen und so de facto ist. Und das finde ich interessante Entwicklungen immer. Aber naja, viel, viel bringt manchmal am Ende auch nicht. Okay. Ähm ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Vielleicht ganz kurz Verena, so geht ja. Da ist ja auch viel Potenzial. Also wenn ich mich nicht irre, ist, glaube ich, Die Linke die Partei mit den meisten jüngsten Mitgliedern. Ähm Nichtsdestotrotz hat sich das ja auch nicht in Wahlvoraussagen oder so irgendwie widergespiegelt oder so. Aber ich will mich gar nicht so sehr an der, an der Partei aufhängen, weil ich glaube, eine Partei muss einen anderen Job machen als irgendwie Individuen oder ähm, Menschen, die wirklich als Fraktionäre oder irgendwie sowas auftreten auf Social Media. Ähm, aber ähm, was ich irgendwie, ähm, ich muss ganz kurz äh, überlegen, wie ich, ähm, genau, was, was, ich, was ich irgendwie wichtig finde, ist irgendwie, Vielleicht habe ich das schon so ähnlich gesagt. Ich glaube schon. Deswegen mach, mach lieber nochmal äh, deinen Punkt. Du kannst auch, äh, kein Stress, du kannst auch gern noch äh, nee, den Satz einfach nochmal wiederholen. Ich will mich nicht jetzt so wiederholen, weil okay. also es ist irgendwie so. Ja, also, ja, genau. Okay. Ähm, das spiegelt aber ganz gut vielleicht mein Gefühl wieder. Ich habe. Also, genau, Vielleicht so ganz kurz... So dieser Sorry. <lacht> so dieser, ähm, jetzt noch mal, um es mich nicht zu wiederholen. Es ist quasi so ein Gedanke mir noch gekommen. Sorry. Ähm, dass du quasi versuchst, also die, da sieht man doch schon quasi so die Krux an der Sache, wie kannst du denn die Leute, die eigentlich schon begeisterungsfähig sind für linke Ideen, und das sind junge Menschen häufig, also wir hatten jetzt mit Fridays for Future eine Bewegung, die Leute auf die Straßen gebracht hat, in Mengen, das war ja vorher unvorstellbar und das war nicht eine in äh, kohärent äh, linke Bewegung oder so, aber die Linke hat es auch nicht geschafft, da anzudocken und andere linke Bewegungen haben es auch nicht geschafft, da anzudocken und in Deutschland, das müssen wir uns mal also das muss man sich auch immer wieder mal sagen, wir haben nicht nur linke Parteien, die komplett erfolglos sind, ähm, das ist auch kein Vorwurf oder so, aber wir haben auch keine starke linke Bewegung in Deutschland und das ist doch wirklich Scheiße, einfach nur so, dass wir hier leben in einem Land, äh, wir haben Frankreich als Nachbarland und da kannst du offen äh, die Polizei beleidigen irgendwie und es gibt irgendwie nicht so einen gesellschaftlichen Ausraster und der Innenminister will dich nicht anklagen, weil du eine Kolumne in einer Zeitung geschrieben hast, die normalerweise kein Schwein liest, so, weißt du. Ähm ja, also das muss man doch mal sagen, also wir haben es hier irgendwie mit rechten Hegemonien zu tun und wir müssen uns halt auch echt fragen, wie wir quasi ähm, nicht nur als Individuen ähm, auf Social Media in, in nach vorne treten können, was was gut ist, weil's, weil ich glaube, dass du Anregungen schaffen kannst und Leute auch irgendwie mitnehmen kannst und so, aber wir müssen uns auch irgendwie mal fragen, wenn auf Twitter ständig irgendwelche Streitereien sind und so, was bedeutet das eigentlich auch, ähm, oder was zeigt uns das eigentlich auch für eine linke Bewegung, ähm, die wir haben könnten? Heißt das, dass wir jetzt die ganze Zeit zerstritten sind, weil jeder meint, er wüsste das besser. Ich finde es zum Beispiel auch super witzig, dass deutsche Linke sich irgendwie vom Sofa auf äh, zu äh, ukrainischen Linken irgendwie den Ratschläge geben sollten, wie es besser geben, gehen soll. Und kann sein, dass ich mit den ukrainischen Linken auch nicht übereinstimme, aber ich nehme mir ja auch nicht raus, wenn ich hier nichts gebacken gekriegt habe, irgendwie meinen äh, mein Mund, meine Klappe zu öffnen und denen zu sagen, nee, aber so geht es Richtig. Mhm. Vielleicht darf ich kurz Bitte. Weil ähm, ich finde diesen Hinweis mit der rechten Hegemonie und mit, diesen Hegemonie, äh, mit dieser Hegemonie extrem wichtig. Weil ich habe manchmal das Gefühl, also zumindest geht es mir so innerhalb der linken Szene, dass ich mir manchmal, oder auch der Partei ganz stark und so, also die Linke jetzt mal als gesellschaftliche parteien und allem, was dazugehört, dass ich mir manchmal gefühlt echt den Mund fusselig rede, dass ich sage, Leute, das, ist aber die, also das sind die gesellschaftlichen Realitäten und die müssen wir erstmal irgendwie antizipieren und wahrnehmen und dann können wir uns Strategien überlegen, äh, wie wir damit umgehen, also auch beispielsweise bei Medien. Ne? Also die Frage, wie wir mit Medien umgehen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, wie die Medien über uns berichten oder über Sachen berichten. Also ich habe das auch bei Deutsche Wohnen in der eigenen Co. Da haben die zum Glück meine Inputs ein bisschen ernster genommen als in der Partei, <lacht> aber ähm, äh, wo wir über Sachen geredet haben, wo wir darüber geredet haben, wie werden die berichten? Was, hat die, was haben die Medien für ein Interesse auch? beispielsweise? Also nur ein kleines Beispiel, aber ich finde es extrem wichtig für sich selber. Weil ich glaube, das fehlt ganz oft, dass wir uns sozusagen gar nicht gewahr werden, in was für einer Realität wir leben, medial, aber auch so, auch mit den rechten Hegemonien und dann auch keine Strategien entwickeln können, wie man damit umgeht und dann beispielsweise auch Sachen schreibt oder macht, Content produziert und dann total geschockt ist, dass die Rechten darauf total verrückt reagieren. Was aber eigentlich logisch ist. Weil sonst würde man ja auch nicht so agieren, sonst würde man diesen Content ja nicht produzieren, wenn die Gesellschaft nicht so wäre, wie sie ist. So, und das ist glaube ich, das fehlt mir ganz, ganz oft ähm, in, in linken Debatten generell, dass man wirklich dann, also ich habe dann immer so ein bisschen eine cassandra rolle ich sage Leute, okay, dann passiert das und, das und das und das und das und das. Wir können das alles gerne machen, aber wir müssen das ernst nehmen, wir müssen das wahrnehmen und wenn wir diesen Shitstorm provozieren wollen, können wir das gerne machen. Das ist okay, also es kann auch helfen. Ich habe auch schon genug Shitstorms angezettelt, weil ich der Meinung war, dass das berechtigt war. Aber ähm, sozusagen, ähm, das ist extrem wichtig, glaube ich, und das, das, ist die, das ist die Grundlage, fast schon therapeutischer Ansatz, der radikalen Akzeptanz. Das ist der erste Schritt, erstmal die Realität anzuerkennen, wie sie ist, und dann zu überlegen, wie ich intervenieren kann, wie ich intervenieren will. So, das ist, Sorry, da wäre ich sehr agitativ nee, bei dem richtig. Thema. Ist auch richtig, weil NSU 2.0 also das ist, das ist im Netz entstanden. So, es, es gab ein NSU, der irgendwie äh, hier durch Deutschland getourt ist und jetzt gibt es NSU 2.0. Und wir wissen, Betroffene haben berichtet davon, wie sie auf Twitter organisiert sind und so weiter. Wie sie sich schreiben, ähm, ich brauche noch jemanden, der in einer anderen Postleitzahl irgendwie Briefe einwirft und so weiter. Wir wissen das. Und wir brauchen da ähm, eine Gegenöffentlichkeit für. Ja, Nein, ich habe zwischendurch so ein bisschen über mich selbst gekichert, weil äh, ich habe so zugehört, zu so rechte Hegemonie und NSU 2.0, ich dachte, was war denn die Frage? So, Ich, ich habe gar nicht mehr verstanden, wie wir da irgendwie hingekommen sind und so, weil ich habe, okay, war so ein bisschen offenes Brainstorming. Nein, aber das ist eine Sache, die ich, ähm, wenn wir schon über so grundsätzliche linke äh, Geschichten reden und so, ähm, ich fühle mich da so ein bisschen wie von dir vorhin angesprochen, man rutscht da in dieses Linkssein manchmal rein, so, weil man selbst hält sich immer so ein bisschen für die Mitte von wegen, ja, ich stehe ein bisschen hier, aber auch ein bisschen da. Ich bin so, Und dann wird man irgendwie durch die, äh, ja, durch die gesellschaftlichen Realitäten auch so ein bisschen, ich will nicht sagen reingezogen, das klingt so negativ, aber irgendwann muss man auch selber so Flagge zeigen, okay, an, an welcher Stelle steht man jetzt. Ich finde eigentlich eine, äh, ein Problem, das ist bestimmt schon ewig angesprochen worden äh, in diesen Kreisen, ist halt wirklich, dass... Äh, Linke wollen halt immer sehr gerne Recht haben und nehmen dafür auch gerne den Kauf zu verlieren und so, das ist halt irgendwie einfach drin, da wird immer so viel irgendwie untereinander gefetzt. Deswegen, ich finde, eigentlich hat die Linke so einen unglaublichen Vorteil und ich das nicht von der Partei, sondern insgesamt, weil ich glaube, alle Menschen haben irgendwie so ursprünglich in sich drin so ein bestimmtes Gerechtigkeitsempfinden, so eine bestimmte Sorge, ob es jetzt fair oder unfair zugeht und das ganz viele Sachen im Alltag, ich glaube, Viele Leute, also es gibt Probleme, die sind nicht links, aber im Kern ist die Strategie dagegen, ist eigentlich, dass du in so eine linke Politik kommst. Blöde Beispiele jetzt. Ich glaube, viele Leute ähm, kennen es vielleicht noch von ihren eigenen Eltern. Da konnte, was weiß ich, früher noch ähm, ein Elternteil vielleicht irgendwie so komplett die Miete finanzieren und äh, Urlaube und sich ein halbwegs entspanntes, würdiges Leben machen. Und mittlerweile selbst mit zwei arbeitenden Leuten im Haushalt und Kindern wird es dann halt eng. Äh, Gerade in Berlin natürlich auch ein Riesenthema. Und, ähm, oder auch, man kann sich gar nicht mehr so wirklich in so ein bestimmtes, ruhiges Leben irgendwie reinsetzen, weil man immer nur dann diese befristeten Verträge oder dann... Also immer so diese Sachen, die eigentlich jeden betreffen, egal ob du jetzt links, rechts oder was auch immer bist. Und im Endeffekt ist es aber, die, die Lösungen, sage ich mal, dafür sind halt irgendwie ist halt irgendwo linke Politik, weil es halt darum geht, okay, wie kriegt man das irgendwie so gerecht hin, dass alle teilnehmen können oder dass alle zumindest die gleichen Voraussetzungen, Chancen, was auch immer haben oder zumindest eine gezielte Förderung, die halt bestimmte Unterschiede ausgleicht. Deswegen, ähm, eigentlich finde ich, ist das äh, für, für linke Creator, für linke Politiker, Aktivisten oder was auch immer, es ist eigentlich so, so eine Art Elfmeter, der so vor dir liegt und du diskutierst aber noch mit dem Schiri, warte mal, So, also das ist immer, oder mit dem anderen, wer darf jetzt schießen so ungefähr, oder wie schießt du, schießt das nach oben oder links, so, das ist, so kommt es mir halt manchmal vor als, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Außenstehender und dementsprechend ist das für mich manchmal so, so schwer mit anzusehen, weil ich denke, Junge, schieß doch so, ich meine, das ist so, das ist so offensichtlich und dann, keine Ahnung. Ja, schönes Bild. Ähm ich, ich bin gerade noch so ähm, bei dem, was, also von, wir haben jetzt irgendwie über gute Beispiele, also über Best Practices ein bisschen gesprochen, über Dinge, die schief gehen, über Dinge, wo Potenzial nach oben besteht. Wir haben über Learnings gesprochen, also zum Beispiel jetzt, dass du beschrieben hast, ähm, die Erfahrung, dich als Frau zu exponieren, was das für dich bedeutet hat, über ähm, Verantwortung mit Reichweite, über Schnelligkeit vielleicht in Teilen auch. Also, schnell, also der Elfmeter ist ja nicht nur... Die diskussion das richtig und das falsch machen sondern auch ähm, unmittelbar zu reagieren und gleichzeitig aber auch das verhältnis zum analogen also was ist eigentlich mit dem politikbetrieb aus abseits davon und da haben wir auch finde ich verschiedene facetten angesprochen von es kann abgekoppelt davon stattfinden also leute kommentieren von ihrer couch welche dinge zu denen sie vielleicht einfach auch genauso den daumen ruhig halten könnten genauso eben wie es so synergieeffekte geben kann zwischen straße und netz ähm, und in all dem stellt sich dann für mich, ich würde so ein bisschen nochmal ein anderes Feld aufmachen, das habt ihr jetzt auch schon angetitscht, und zwar sind das die FollowerInnen und äh, die digitalen Communities. Ähm, weil, also wenn wir von Linkem Influencing sprechen, äh, braucht es das. Es brauchen Leute, die das natürlich auch konsumieren, den ganzen Content der Creator. Ähm, und ihr habt auch schon angesprochen, zum Teil bringt das Challenges mit sich. Also von politischer Kompromisslosigkeit, also vielleicht mit dem Schiri zu diskutieren, dass wenn ich jetzt schon schießen darf, das dann nur auf eine bestimmte Art und Weise tue oder dieses Recht haben, von dem du sprichst, aber auch ähm, vielleicht Abgrenzung war vorhin Thema, ähm, also äh, wie positioniere ich mich, was ist authentisch, wie, ähm, wie kann ich mich darin äh, verhalten und genau, also da ist irgendwie, wir haben eine linke Followerschaft, äh, die und linken Content, der bestimmte Challenges mit sich bringt. Ähm, was glaubt ihr, wie viel brauchen wir mehr Clinch? Brauchen wir mehr, mh, mehr Rücksicht? Brauchen wir, wie gehen wir miteinander, also und auch so sozusagen untereinander unter den Menschen, die äh, Content createn, wie cringy dürfen andere sein, dass ihr sie äh, noch nicht, also nicht mehr euren Like da lasst oder doch da lasst? Also, wie verhält es sich eigentlich mit den Communities? Habt ihr da Gedanken zu gerade im Kontext von linker Politik? Genau. Ich wollte eigentlich immer nicht als Erster reden, jetzt rede ich immer als Erster. Also für mich war von Anfang an wichtig, dass ich die Art und Weise, wie ich Politik auf der Straße mache, auch im Netz umsetze. Ich habe das dann digitale Solidarität genannt. Das heißt, dass ich im Netz mit bestimmten Accounts in Kommunikation trete, deren Content teile, sie darauf aufmerksam mache, dass ich deren Content teile, die meinen Content teilen und wir uns sozusagen im Netz vernetzen um uns gegenseitig Reichweite zu geben, um dann durch die gegenseitige Reichweite, weil die linke Bubble ist nicht so groß, die kommt uns immer sehr riesig vor, aber im Prinzip ist es nur sozusagen eine Handvoll von Leuten, die, die dann immer wieder versuchen, durch, durch Teilen und durch Likes dann, dann eine Reichweite zu schaffen. Aber nur durch deren Teilen bekommt mein Content sozusagen einen, einen höheren Stellenwert für diese großen Unternehmen und dadurch werden dann die Hashtags beispielsweise äh, höher gewertet und dadurch sehen dann halt auch andere Communities meinen äh, mein Content. Und deshalb glaube ich, ist es am wichtigsten, dass wir uns gut vernetzen, auch analog. Deshalb finde ich das gut, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht mit diesem Treffen. Ich hoffe, dass wir uns mit Raik auch jetzt hier mal vielleicht danach im Anschluss besser kennenlernen und vernetzen können. Dafür ist sowas ja auch da. Ähm aber auch sozusagen, es äh, ist nicht wichtig, nur mit, mit, mit großen Accounts sich zu vernetzen, sondern äh, jeder einzelne Account ist dabei wichtig. Sei das heißt es 50 Follower, 100 Follower und im Prinzip macht das dann die Masse aus, mit wie vielen Menschen äh, wir uns im Netz auch vernetzen. Und deshalb ist es gut, dass hier auch sehr viele Leute da sind und äh, im Nachgang ist vielleicht auch noch mehrere Vernetzungstreffen innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt, äh, damit wir uns gegenseitig unterstützen können und mehr Menschen mit unserem linken Content auch erreichen. Kleine Accounts, ich liebe kleine Accounts, die sind meistens total witzig aber ähm, ich finde halt wichtig was du gesagt hast also ich unterscheide mal jetzt kurz zwischen mir persönlich weil ich will zum beispiel gar nicht so krass wachsen auf social media nichtsdestotrotz gibt es ja themen auf die man aufmerksam machen möchte vielleicht die wichtig sind und so weiter und man kann kampagnen starten die aufmerksamkeit schaffen und da ist es denke ich wichtig und das knüpft so ein bisschen an das an was du gesagt hast Ferdat auch dass du an die Lebens ähm, lebensrealität der menschen anknüpfst. ich habe zum beispiel ähm, ja, ich habe in dem Bereich auch gearbeitet, also so in diesem ganzen Counter-Narratives-Bereich und so weiter, da ging es hauptsächlich um Islamismus und ähm, das hat man eben sehr stark gesehen und das ist glaube ich etwas, was die Linke auch so stark macht, wenn du sagst, hey, jeder mensch hat irgendwie probleme wo linke politik eigentlich andocken kann so dann ähm, ist es genau das dass du halt eben guckst was ist eigentlich gerade das thema worum soll es hier eigentlich gehen wir hatten jetzt einen hashtag der auf twitter ähm, äh, ähm, lief ähm, äh, armuts betroffen oder irgendwie ich bin von armut betroffen und so weiter und ähm, das sind natürlich sachen die auf bestimmte themen irgendwie aufmerksam machen und jeder hat die möglichkeit irgendwie oder Viele haben die Möglichkeit, da zu partizipieren, und ich denke, das ist etwas, was man machen muss. Und wenn du fragst, ähm, braucht es mehr, ähm, ähm, mehr Streit oder keine Ahnung was. Also ich, also sowieso gibt es super viele zu viele linke Splittergruppen, finde ich. Ähm, aber ich denke auch, dass so diese Kritik auf Social Media ist so eine große Illusion. Also ähm, ich bin nicht ständig auf Twitter. Ich habe zum Beispiel versuche ich am Wochenende nicht zu twittern. Und ich glaube auch, dass du eine Meinung von jemandem oder eine Ansicht, eine komplette Ansicht, gar nicht so richtig ähm, auf, auf Social Media irgendwie dir irgendwie denken kannst oder so. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wofür stehen die insgesamt irgendwie eine einzelne Person oder was ist feders Position oder Julias Position zu dem und dem, dem und dem Thema. Vielleicht finde ich einen Tweet scheiße oder keine Ahnung was, aber dann scroll ich weiter, weil who cares? Es sei denn, ich will halt Reichweite und dann zettel ich halt den Streit an und dann kommt es auch zur Reichweite so. Und ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass wir eher so in die Richtung, was Feller digitale Solidarität genannt hat, dann lieber noch mal fragen sollten, was meinst du eigentlich damit? Hey, es gibt DMs, die sind nicht immer offen, ich glaube auf Instagram schon, aber frag doch mal irgendwie nach, weil ich glaube, es ist eine große Illusion, irgendwie, wenn man meint, oh, ich weiß es jetzt hier irgendwie besser, jetzt kommt mein Statement als äh, drüber-Kommentar oder als Screenshot irgendwie auf Instagram und so weiter. So, ja, kann sein, dass du jetzt dadurch Aufmerksamkeit erregt hast, aber es ist überhaupt nicht nachhaltig und im schlimmsten Fall hast du irgendwie eine Person vergrault, mit der du eigentlich hättest vielleicht eine andere, ähm, ein anderes Bündnis ähm, dir reinholen können. So und ich glaube, dass diese Bündnisarbeit offline auch ähm, dahingehend sehr wichtig ist und wir sehen können, dass manche sagen ja immer so, es braucht irgendwie Klarnamenpflicht und wir müssen irgendwie gucken, ähm, dass äh, Leute sich irgendwie äh, zu erkennen geben und so weiter, weil dann kommt es nicht zu diesen ganzen Sachen und die Leute verstecken sich hinterm Bildschirm, aber ähm, wenn wir einfach mal so handeln würden, wie wir in Pläne irgendwie handeln, nämlich dass wir uns wie Menschen gegenüber sitzen und vielleicht nicht die ganze Zeit zerfetzen. Dann könnte es ja auch irgendwie digital funktionieren. Klar, es gibt Pläne, wo man sich irgendwie auch fetzt, auf jeden Fall. Aber du weißt, was ich meine. Es ist nicht jeder Satz wird nicht irgendwie auseinandergenommen und wird nicht gesagt, du bist jetzt scheiße und mit dir will ich nie wieder was zu tun haben, so, weißt du. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ding, wo ich denke, dass wir ähm, auch, auch wieder mal von Offline auch ein bisschen lernen können. Um online aus unseren Bubbles zu kommen. Raik oder Julia, habt ihr noch Gedanken? Ihr habt euch beide vorhin als ähm, reingerutscht oder äh, außenstehend oder so bezeichnet. So, ähm, sozusagen der Blick auf die. Gibt es Dinge, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen typisch linke Community und das könnte man sich mal ordentlich abgewöhnen? Habt ihr noch eine Stunde Zeit? <lacht> also, ähm, ich, ich glaube, was das Grundproblem ist, dass ähm, tatsächlich ja Kommunikation sehr stark auch über Gestik, Mimik und so weiter, auch Stimme, Stimmlage und so weiter funktioniert und das natürlich so auf Social Media nicht der Fall ist. Also klar, jetzt haben wir zunehmend Videos und so, das ist irgendwie alles mehr. Aber ich glaube, dass wir und gerade auch in der Linken ähm, sehr schnell halt in so einer Art Projektionstrigger, Teufelskreis reinfallen. Ich versuche es jetzt mal so zu nennen. Das heißt also, irgendjemand schreibt was, weil wir natürlich sozusagen aus einer Linken, wie wir es auch gerade gesagt haben, in der linken Position ist man ja immer ein bisschen sozusagen in der Minderheit. Man hat immer irgendwie, man, man kämpft immer gegen den Status Quo und man versucht immer irgendwie äh, diese Ansprüche von Gerechtigkeit durchzusetzen oder darzulegen. Und das ist immer alles so und dann kommen irgendwelche Häme und irgendwelche Zyniker und man denkt sich so. Boah. Und das ist ja sozusagen die Grundvoraussetzung, dass man als Linke irgendwie immer gegen, ähm, gegen das Bestehende ja auch ähm, revoltiert. Und das gibt natürlich erstmal schon, das ist ja schon mal sozusagen ein Grundstress. Und dann hat man sozusagen, dann sieht man auf Social Media Leute, also ich weiß nicht, Reik zum Beispiel, wenn du über Sachen über die Ukraine schreibst, hast du ja bestimmt auch schon viel Kritik bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber hier und da, auch aus linker Perspektive, also ich weiß zumindest, dass ich zwei oder dreimal auch von linken Accounts Sachen gesehen habe, wo ich denke, okay, die sind dann, also es ist dann sozusagen ist dann eine Stresssituation, dass ein großer Account beispielsweise dann Sachen sagt, die man selber vielleicht nicht 100% differenziert sieht, aber die man differenzierter sieht, man sieht aber, dass es das Erfolg hat, das stresst einen dann noch mehr, weil das ja diese Außenseiterposition bestätigt, ich hoffe, das wird jetzt irgendwie klar, was ich sagen will. Das heißt, also man ist die ganze Zeit auch gerade mit erfolgreichen Accounts oder auch wenn man sich, also ich habe mich zum Beispiel mit einer relativ großen Influencerin habe ich mir versaut. Stichwort Bündnis. Ich sage jetzt keine Namen, aber Sie hatte ähm, was zu, diesem, die, zu der Münchner Sicherheitskonferenz und mit diesem Tisch, wo nur Männer saßen. Und dann hieß es: Ja, aber da können doch mehr Frauen sein. Ich dachte: Meine Güte, das sind WaffenhändlerInnen. Was ist denn hier mit Frauenquote? Das ist wirklich das geringste Problem, was wir jetzt haben. Die verticken hier irgendwie Waffensysteme. Und da habe ich gemerkt: Da bin ich sehr emotional geworden, habe das an irgendeiner Stelle drunter geschrieben, relativ freundlich eigentlich. Also, ich habe sogar gesagt: Naja, das sind Waffenhändler. Da habe ich irgendwie: Frauenquote ist da gerade wirklich mein geringstes Problem. Das ist aber dann durch die Decke gegangen. Dann dann gab es Stress, dann hat sie mich geblockt. Und Bam. Obwohl wir eigentlich gut miteinander klarkamen, viele ähnliche Themen auch teilen und ähm, ich mache das jetzt mal, ein, das ist zum Beispiel eigentlich nicht gut, was ich da gemacht habe, sondern ich hätte einfach selber ein Posting schreiben sollen, wo ich erkläre, ja, hier, das Problem ist nicht die Frauenquote, aber ich habe mehr oder minder emotional reagiert, weil ich dachte, was ist das denn hier jetzt für eine, für eine, für eine Shitshow? Habe dann drunter kommentiert, das war dann genau das, was passiert ist. Ich habe da gar nicht so kurz drüber nachgedacht, weil ich es wirklich freundlich formuliert hatte. Ähm, also gar nicht böse und dann kam aber raus, dass sie vorher schon, ist auch alles egal, Aber da habe ich mir ein Bündnis im Prinzip mit jemandem mit einer großen Reichweite, die zumindest beim Thema auch Ökologie, beim Thema auch soziale Gerechtigkeit nicht komplett blind ist, aber halt wirklich irre Reichweite hat. Und das hat mich am Ende auch geärgert. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich, guten Tag, nach 15 Jahren Internet, habe ich es mal wieder vorgeturnt, wie man es eigentlich nicht macht. Wie man es eigentlich nicht macht. Also ich hätte eigentlich sofort sagen müssen, hey, hier geht das Bild gerade rum. Ich habe dann auch einen Post dazu gemacht, wo ich es nochmal erklärt habe dass ich sozusagen natürlich Frauenquote auch wichtig finde, aber dass hier sozusagen bei dem Bild und dann ja auch kurz danach eben der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, beziehungsweise es war sogar am Tag von Hanau, also der Erinnerungstag von Hanau, wo das dann kam. Und dann sogar, ich habe dann sogar nachgeguckt, ob der CEO von dem Typen, Egal, also er die Waffen benutzt hat, also das ist sozusagen, dann postet man was über Hanau, und am nächsten Tag äh, sagt man, ja, aber die Waffenleute, die, mit denen der Mensch in Hanau diese furchtbaren Terror begangen hat, da müssen mehr Frauen an der Spitze stehen. Also es war, war einfach so falsch, aber ich habe es auch nicht geschafft, es rüberzubringen. Ich habe es nicht geschafft, das unemotional, ihr merkt man jetzt selber, ich bin jetzt auch wieder emotional, aber ich habe es nicht geschafft, konstruktiv da eine Kritik zu formulieren, die nicht so auf diesem klassischen Nörgel-Linken-Niveau ist. Die nicht auf diesem klassischen... Äh, Du weißt es gar nicht gut. So, ich darf davon nicht ausgehen. Ich muss davon ausgehen, dass Menschen außerhalb der linken Bubble und da sind wir an dem Punkt. Da geht's, ich, das muss ich auch mir immer selber klammern, Die Leute verstehen nicht, was los ist. Wenn ich über dem Friseur sitze und sage, was hast du eigentlich so von der Linken mitgekriegt, von der Partei jetzt? Dann sagt die, ähm, ja, äh, da ist eine zurückgetreten ähm, wegen so Vorwürfen. Das ist alles ich für mich sehr das ist und das ist nicht mal wenig das ist nicht mal wenig das ist relativ viel ja ja wobei und dann zwei Minuten später wenn du dann über den, den, das, Gericht, also das Gerichtsverfahren von Johnny Depp und Amber Heard redest alle der komplette Friseursalon sofort Meinungen etc also das ist sozusagen ähm, das ist glaube ich das was auch Geld. <lacht> <Johnny> <lacht> Lobby hat mehr Geld, obwohl sie hat Elon Kein Musk Geld. auf ihrer Seite. Also es ist sozusagen, ähm, siehst du, geht schon los, direkt hier geht's ab. Ähm, aber also um das nochmal abzuschließen, ich will nur sagen, also auch Leute wie ich, äh, ich versuche das ganz klar an mir selber festzuhalten, man muss selber auch als Linke verstehen, dass viele Leute die Kritik, die man an den Verhältnissen auch hat, im ersten Moment gar nicht nachvollziehen können. Für uns ist das natürlich, für uns ist das normal. Du auch, wenn du sozusagen auch, du siehst sofort die Strukturen, du weißt genau, was für eine Kritik das ist. du weißt genau, in welche Richtung das spielt oder wie auch immer. Oder auch wenn du dich, du hast ja auch wissenschaftlich was mit Antirassismus beschäftigt, du siehst das sofort, ja? du siehst diese Strukturen sofort. Aber wir sehen das, also wir sehen das, aber viele Menschen da draußen, so außerhalb dieser Linken, aber sehen das nicht. Und da muss man ab und an sich dann irgendwie auch noch mal vergegenwärtigen, dass man das jetzt wirklich noch mal anders erläutern muss. Und das ist wahnsinnig anstrengend und das nervt. Aber ich glaube, das muss man sich äh, breit klar machen. Und ähm, ja, das äh, wäre mein wär Appell an mich selbst und alle, die sich davon auch angesprochen fühlen. Wolltest du noch was ergänzen, Raik? Wenn ihr wollt, gerne. Ähm ich neige immer so ein bisschen zum Labern. Deswegen, ich versuche mich manchmal so ein bisschen zurückzunehmen, dass ich gar nicht erst in die Versuchung komme. Aber wenn du angesprochen hast, zum Beispiel Umgang mit, oder Erfahrung mit linker Community, linker Bubble. Ähm, ich weiß nicht, was ist das so ungefähr? Es, mir fällt das manchmal so ein bisschen schwer, weil ich, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, also ich kriege jetzt keine Einladungen in Facebook-Gruppen, komm, Reik, wir fahren jetzt am 1. Mai zum Konrad-Adenauer-Haus und gendern CDU-Abgeordnete oder so. Also sowas bekomme ich jetzt nicht. Ähm, deswegen, ich habe immer halt... Ich kriege breite Rückmeldungen irgendwie von wegen, hey, Videos sind toll oder nicht so toll. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe sogar fast ein bisschen mehr Berührungspunkte mit dieser rechten Bubble. Allein deshalb, weil ich halt ähm, meine Videos gerade am Anfang immer sehr in diese Richtung aufgezogen habe, rein optisch, um halt, sage ich mal, in deren Bubble reinzukommen. Es gibt immer so wahnsinnig viele Vorurteile und ekelhafte Verschwörungstheorien, alles Mögliche, was da so in dieser rechten Bubble halt äh, rumwabert. Und ich habe halt... Oftmals so Videos gemacht, die vom Aussehen, vom Titel, vom Vorschaubild halt, halt so aussehen, als würde ich genau das bedienen. Das wäre genau auf deren äh, Seite und deswegen sah lange Zeit mein YouTube-Account auch so ein bisschen aus, als so wärst du jetzt auf dem rechtsradikalsten Reichsbürger-Account überhaupt irgendwie so Videotitel. Ja, ja, klar, also allein schon das Logo, dieser Adler und alles Mögliche so. Aber das war natürlich alles ein bisschen bewusst gemacht, damit halt genau die Trottel, die ich, was heißt die Trottel, aber die Bubble, in die ich vordringen will, ähm, dass man da überhaupt mal reinkommt, weil es ist halt. Wirklich schwierig, wenn ich jetzt das auf eine, eine andere Art gemacht hätte, ähm, dass halt direkt klar ist von wegen, hey, ich, ich sehe das kritisch, ich möchte das jetzt irgendwie die Banken oder was auch immer, dann ist es halt schwer da reinzukommen, weil du musst erstmal überhaupt die Leute dazu bringen, dass sie auf dein Video klicken, die eine Chance geben, mal reinhören. Und deswegen, keine Ahnung, es waren manchmal so Videotitel, was weiß ich, Ausländerkinder Ausländer runter von deutschen Spielplätzen oder Südländer können nicht lieben und dies und das. So. Und ich habe das einfach nur deshalb verwendet, damit diese Leute draufklicken und dann innerhalb des Videos, dass ich halt ihre Punkt irgendwie durchgehe, versuche das so, so bestmöglich, wie ich es irgendwie kann, das zu widerlegen oder zu widersprechen. Und natürlich in 99% der Fälle ist es so, die Leute sind dann sauer und so, ah, idiot, bla, und äh, bewerten einen dann runter in die Hölle und so, aber trotzdem ist es natürlich so, dass allein durch diese Interaktion dann mein Kanal weiter wächst, weil die das irgendwie weiterempfehlen an ihre Telegram-Freunde oder was auch immer. <lacht> Und dass dadurch natürlich auch eine gewisse Reichweite äh, generiert wird. Das ist eine äh, erschreckend berechnende und einfache Art, sage ich mal, diese Reichweite aufzubauen. Das Schöne ist aber auch, dass es tatsächlich immer wieder mal über die Jahre halt wirklich solche Nachrichten gab im Sinne von: ey, ich war halt früher so ein bisschen in diesem Rabbit Hole drin und Verschwörungstheorien hier und dies und das und durch deine Beiträge habe ich halt irgendwie äh, mich davon entfernt. Oder, ähm, also es gibt halt immer wieder mal so kleine Rückmeldungen von wegen, ey, cool. Danke, so ungefähr. Und das freut mich natürlich, dass es somit das beste Feedback, was man bekommen kann. Trotzdem habe ich es mit den Jahren auch ein bisschen kritisch gesehen, weil viele Leute lesen halt nur die Überschrift oder sehen nur das Forscherbild und machen sich halt nicht die Mühe, irgendwie das Video komplett anzugucken. Und äh, dementsprechend bin ich mittlerweile ehrlich gesagt ziemlich davon runter und habe das auch seit längerem nicht mehr gemacht. Aber ähm, das war zumindest anfangs meine Strategie, wie ich halt in diese Bubbles vordringe. Und hier und da hat es ein bisschen Erfolg gebracht und das hat für mich gerechtfertigt. Aber wie gesagt, mittlerweile ein bisschen von dem Trip runter. ergänzen, hört man mich? Ja, weil die Activist-Agentur auch hier ist. Und zwar, wir haben da gelernt und ich hatte immer Angst vor Shitstorms und die, die ich hatte, die haben mich echt auch fertig gemacht, bis mir gesagt wurde, so ein Shitstorm bedeutet, dass du aus deiner Komfortzone, aus deiner Bubble gerade rauskommst. Und das wollen wir im Prinzip auch mit unserem... Content. Die Frage ist halt, wie geht ihr dann mit dem Shitstorm um? Lässt ihr es einfach loslaufen? Ich habe es für mich jetzt äh, entdeckt, so dass ich manchmal sogar einen Shitstorm selbst rausprovoziere, um aus der Bubble rauszukommen, äh, indem ich halt meine Sätze äh, dementsprechend formuliere und dann das einfach laufen lasse. Gar nicht mehr auf mein Handy schaue, zur Seite lege und am nächsten Tag irgendwas anderes poste und dann aber äh, gut Reichweite bekommen habe, äh, was dann noch auf den nächsten Post wirkt. Ähm, genau, weil du das gerade gesagt hast, dass du bewusst bestimmte Bilder genutzt hast, damit Menschen kommen und dann vielleicht auch negativ ko äh, kommentieren, das schafft halt Reichweite. Ähm, nur so viel zum Thema Shitstorm und Dankeschön fürs Workshop damals. Ja, das ist äh, nur ein Satz dazu, wenn auch bei Texten, wenn du nur Lob bekommst, hat es keine Reichweite. Wenn du nur Lob und positive Rückmeldungen bekommst, ist es offensichtlich nicht so relevant. Das ist richtig. Diese Shitstorms bringen äh, einfach enorm, enorm Reichweite und ich kriege auch mit, wie provokant du bist auf den ganzen Kanälen. Ähm, aber es ist cool, weil, wie gesagt, es sind ja auch teilweise wichtige Inhalte. Nichtsdestotrotz... Äh, auch hier ähm, ist es natürlich so, dass ein Shitstorm schön und gut und ich glaube auch, dass man irgendwie mit der Zeit, wenn man jetzt irgendwie den x-ten hinter sich hat, dann Umgang mit findet, weil das geht tatsächlich auch so, Mental Health ähm, Issues kann man auch daraus äh, irgendwie entwickeln und wir wissen alle, dass das auch irgendwie belastend sein kann, aber mit der, mit der Zeit, wie du auch gesagt hast, findet man irgendwie einen Umgang damit und lässt es irgendwie laufen und hat vielleicht die Benachrichtigungen aus und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, heißt es das ja, dass auch Rechte irgendwie auf, da, auf dich aufmerksam werden und immer noch aktiv sind und dich auch im Fokus haben. Und ähm, ich glaube, etwas, das ist etwas, was man nicht irgendwie unterschätzen darf. Und gerade deswegen, um nochmal von digitaler Solidarität oder so zu sprechen, ich glaube, das ist vielleicht vielen Linken gar nicht bewusst, ähm, wo man, wo man, was man sich dem so aussetzt. Und das ist eben nicht nur ein Shitstorm, es ist eben kein Shitstorm mehr, wenn die Briefe an deinen Arbeitgeber gehen oder in deinem Briefkasten landen. So. Dann ist es kein Shitstorm mehr. Und das ist so das Problem halt, dass ich auch irgendwie so ein bisschen in dem Ganzen sehe, dass... Ähm wir haben mit vielen Sachen zu tun, in Deutschland zum Beispiel, ich sage immer, dieses Meldegesetz ist ein großes Problem. Wir haben jetzt gefeiert, neulich irgendwie Hate Speech, da wurde irgendwas mit Facebook irgendwie erreichend, eine Grünpolitikerin äh, durfte nicht mehr so und so verleugnet werden. So Ist auch schön und gut, aber diese realen Auswirkungen, die das eigentlich für Menschen haben kann, die gehen überhaupt nicht, die werden überhaupt nicht angegangen. Und die sind natürlich, also warum wird das nicht angegangen? Weil natürlich das Kapital da auch eine Rolle spielt, weil du Twitter nicht in Haft nehmen willst oder Google oder was weiß ich auch was. Facebook, Instagram und so weiter. Und das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und ich glaube, dass, dass man sich das immer noch mal so ins Bewusstsein ähm, rufen muss, dass Menschen, die das erleben, noch mal anderen Sachen ausgesetzt sind und dass es vielleicht deswegen auch noch mal wichtiger ist, ähm, diesen Solidaritätsaspekt irgendwie so ein bisschen zu betonen. Vielleicht ein Beispiel: Hengorme äh, Yarubi Fader. Man muss nicht mit allem äh, übereinstimmen, was Hengorme schreibt, aber wenn ein Mensch vom Innenminister angezeigt werden will, wegen einer Kolumne, die man gut finden kann oder scheiße finden kann, dann ist das etwas, wo ich denke, Alter, als, als linke Person auch, da muss ich jetzt nicht noch einen draufsetzen. So. Und das ist, glaube ich, so die Reflexion, die manchmal fehlt. Also. Bei allen Shitstorms, lieber auch für Shitstorms, für Reichweite. Das ist ja so eine Strategie, aber ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Okay. Also, genau. Rein ins Handgemenge und raus aus der Bubble heißt, äh, ein Kriterium haben wir jetzt gehört, äh, kann der Shitstorm sein? <lacht> sozusagen sowohl für die Reichweite, aber auch um sozusagen das Feedback zu haben, tatsächlich jenseits von denjenigen zu sein, die eben nur das äh, Lob überhäufend sozusagen agieren. Und aber auch den Aspekt von, ähm, ein Shitstorm muss man sich leisten können, sozusagen. Also, ähm, das ist einfach nicht nur Text im, im Netz ist, sondern wir, und da haben wir jetzt mehrmals drüber gesprochen, ähm, natürlich äh, Angriffsfläche von Rechten werden und wir haben auch darüber gesprochen, wie Rechte ähm, im Internet konsumieren oder was sie auch besser können als wir sozusagen. Ähm, und da würde ich, ähm, hätte ich noch eine kleine Frage an euch. Gibt es irgendwelche Strategien, Erfahrungen, Learnings, Erfolge, von die ihr teilen möchtet, wenn es um den Umgang oder die Herausforderung mit politischen FeindInnen geht? Also egal, ob wir jetzt wirklich von... Ähm, ich meine, vielleicht du hast angefangen von dir zu erzählen mit einem mit Anschlag auf dein äh, leibliches Wohl und das äh, deiner Liebsten. Wir haben über den NSU 2.0 gesprochen, aber auch davon, wie wir sozusagen kokettierend äh, damit äh, umgehen können. Habt ihr, wenn wir sozusagen auch das, was Reik angesprochen hat, eigentlich die rechte Community, welche Rolle spielt die? Habt ihr Gedanken dazu? Julia möchte. Du hast jetzt nach Erfolgen gefragt. Also, ich glaube, dass in der Art und, also in, im Umgang damit, für mich, also ich kann persönlich von mehr oder minder Erfolgen sprechen, die ich persönlich für mich gemacht habe. Ich meine, ich bin auch schon ehrlich: so ungefähr 80 Prozent dessen, was meine Meinung ist, würde ich gar nicht mehr twittern heute. So, also das, äh, weil dann brennt alles. Ähm, eben, also ich finde, was durchaus Erfolge sind, wenn ich jetzt mir die letzten zehn Jahre angucke, in denen ich im Netz unterwegs bin, und äh, du hast vorhin MeToo angesprochen, ähm, vor über zehn Jahren waren wir schon mal mit dem Hashtag Aufschrei unterwegs. Und auch was damals, ähm, als ich angefangen habe, im Netz aktiv zu sein und da die ersten Male Reichweite zu erzielen, wie ich da auch in den klassischen Medien fertig gemacht wurde. Also ich wurde wirklich in Grund und Boden geshitztormt von Leuten wie, okay, bei Tote soll man nicht schlecht reden, aber Frank Schirmacher beispielsweise. Der, ähm, wo es ganz klar, also gut, er, ist dann, also er hat dann einmal noch 2014 noch gesagt, dass er, ähm, dass er alles tun wird, dass ich äh, publizistisch nicht erfolgreich bin. Und das hat er auch lange geschafft. Gut, zwei Monate später war er dann tot. Ich weiß nicht, also wie gesund das jetzt alles war für ihn, aber ähm, ich weiß es noch, dass das vor zehn Jahren war das so. Also wenn ich auch sehe, ähm, was in der Zeit über Leute wie mich, das war jetzt nicht nur ich, ja, also, so das, das hat sich geändert. Es ist heute anders, es ist heute anders. Ähm, du hast heute, was ich extrem finde ist also zumindest beim Thema Sex, Sexismus, ähm, wo es sich wo, sie, wo noch zu wenig Fortschritte sind sind ganz klar beim Thema Rassismus. Das muss man einfach sagen also da sozusagen wie da Menschen auch immer noch, also die Unsensibilität da ist auch viel passiert, ähm, aber da ist, da ist noch eine riesige Leerstelle, meiner Meinung nach, also von dem, was ich auch in den Zeitungen, ähm, also von der Bewertung und von den Beschreibungen, deswegen ist ja auch so, Arbeit wie beispielsweise Polizeigewalt zu zeigen und wie rassistisch die motiviert ist, auch so wichtig. Aber wenn ich sehe, wie ich vor zehn Jahren behandelt wurde und wie heute junge Frauen mit ähnlichen Themen in den Medien behandelt werden, alleine das ist ein riesen Fortschritt. Also ich habe mich da auch schon zwischendurch ertappt, wo ich dachte, Mann, ey, so nett bin ich nicht behandelt worden vor zehn Jahren und die werden ja auch noch nicht, also das heißt nicht, dass die gut behandelt werden, ne? aber da sehe ich schon und da habe ich auch mit vielen Frauen, auch in meinem Alter geredet, die gesagt haben, ey, als wir Mitte 20 waren, Mitte Ende 20 und angefangen haben, Online-Shit zu machen, da war, da war kein Vorkommen, da war kein Vorankommen. Und jetzt ist es so, dass ich da viel, auch in den öffentlich-rechtlichen, wenn ich mir auch Funk und diese ganzen ähm, ähm, Seiten und Projekte angucke, also ich merke schon, dass die letzten zehn Jahre immer und immer wieder beim Thema auch ähm, Antisexismus, Geschlechtergerechtigkeit, auch in der Öffentlichkeit, dass da viel erreicht wurde ähm, und dass jetzt auch da ein Weg frei ist, auch für Junge und für Jüngere äh, mit sehr, dann sehr viel Reichweite auch zu bekommen, was für ähm, die Generation Aufschrei, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, überhaupt nicht möglich war. Mich wird jetzt, bevor wir dann auch noch mal gucken, was, äh, welche Fragen uns von den Zuschauern hier und ähm, von überall vor den Rechnern und Handys ähm, angekommen sind, mich würde noch mal interessieren, wir haben jetzt immer wieder sozusagen über ein breiteres politisches Spektrum gesprochen, also nicht nur die Partei, die Linke oder Bewegung, sondern Menschen, die irgendwie die Belange der Menschen, Gerechtigkeit, also wenn wir jetzt sozusagen ähm, die Linke größer fassen oder die politischen Bewegungen und Ziele, die wir haben ähm, und ihr dann kurz in euch geht, welchen Stellenwert darin irgendwie die digitale Arbeit bisher habt, hat, ähm, was würdet ihr sagen, was fehlt uns? Also, how do we organize to go, to go viral, <lacht> ja? ähm, wenn wir uns fragen, wie raus aus der Bubble, würde ich dir sagen, da sind wir schon auf einem guten Weg. Amina, du hattest zu Beginn zum Beispiel gesagt, ähm, dass es äh, das mittlerweile ja üblicher ist, dass auch äh, Linke Smartphones nutzen und auf Social Media unterwegs sind. Gleichzeitig hast du auch davon gesprochen, wie zum Beispiel die Partei, die Linke, die jüngste Wählerinnenschaft hat, aber die nicht in der Lage war, die sozusagen abzuholen oder... Ähm, ja, dass sich das sozusagen nicht widerspiegelt. Also in dieser ganzen Choreografie aus Online- und Offline-Aktivismus, ähm, welche Rolle spielt eigentlich die, die digitale Welt von, für Wahlkampf, für Kampagne, für Bewegung? Ähm, und was machen wir immer noch falsch? Welche Schlüsse müssten eigentlich endlich gezogen werden? Ich einfach auch, also erstmal die Akzeptanz, dass das ist diese Trennung zwischen, ähm, zwischen digitaler Welt oder Real Life. und also Vor einigen Jahren hieß es noch irgendwie in Real Life und irgendwie online. Aber es gibt diese Trennung nicht. Das muss man einmal kurz, ähm, glaube ich, festhalten. Und dann, glaube ich, sehen wir viele erfolgreiche Beispiele, wo Leute sich miteinander vernetzt haben. Also was war denn jetzt in der Pandemie? Da lief vieles online. Ähm, Seebrücke hat äh, geile Kampagnen gemacht, andere Individuen wo es irgendwie um, um die Rückführung Geflüchteter ging, zum Beispiel aus Afghanistan oder auch aus Pakistan äh, im Laufe der Pandemie haben äh, Kampagnen gestartet, die erfolgreich waren, beziehungsweise die angekommen sind so bei denjenigen, die was zu sagen haben. Und das funktioniert natürlich, wenn du natürlich eine Art Reichweite hast, aber wenn du dich vernetzen kannst mit Leuten, auch digital und das geht relativ einfach. Man kann Leuten eine Nachricht schreiben, man kann sie irgendwie erwähnen und man kann fragen, hey, wollen wir irgendwie was zusammen starten? Und das waren meistens irgendwie Sachen, wenn es jetzt nicht irgendwie direkt geboren ist auf Twitter, weil es gerade irgendwie da war und man ein Hashtag gestartet hat, ist auch schon irgendwie vorgekommen. Ähm, aber das sind so Strategien, die man auf jeden Fall machen kann. Und was erfolgreich ist, ist eben an die Lebensweltrealität der Menschen oder da, wo sie denken, da ist jetzt irgendwie das Problem super akut. Wir hatten es zum Beispiel auch bei Moria gesehen. Ähm, da gab es erfolgreiche Kampagnen. Leider ist die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen sehr gering, auch und auch von Medien. Und das gerät immer wieder in Vergessenheit. Aber es gab gute Kampagnen, wo sich Menschen wirklich miteinander vernetzt haben. Man kann von offenen in briefen halten was man will aber es gab irgendwie eine breite breite offene briefe und so weiter wo für zumindest für eine kurze zeit eine aufmerksamkeit für ein thema geschaffen worden ist und natürlich haben wir in den letzten jahren auch wie julia gesagt hat so eine entwicklung durchgemacht es gibt eine sensibilisierung aber auch da wie gesagt gibt es all diese strategien sich zu vernetzen und ich glaube so ein bisschen manchmal dass die auch auf der hand liegen und dass man das einfach auch dann machen muss. Man darf sich jetzt nicht immer scheuen, irgendwie zu überlegen, was ist jetzt hier unser Logo, haben wir hier einen Grafikdesigner und keine Ahnung was. So, mach jetzt erstmal. Das ist Also ich habe das vor ein paar Jahren irgendwie noch gehört, aber wir haben ja irgendwie gar kein gutes Kamera-Equipment. Ja, hast du gesehen, wie Leute auf TikTok sich selber filmen? Auf Klo, unten auf dem Boden, mit was weiß ich, für einem iPhone von vor 100 Jahren. Also who cares, so weißt du. Und ähm, da so ein bisschen wegzukommen, dass das hochwertig sein muss, sondern dass, Du ist einfach raus damit, so wie Fett hat auch gesagt, raus damit, such dir deine Leute online, schreib sie an, frag, was kann man ähm, besser machen und organisiere dich, auch äh, online wie offline. Ich wollte noch etwas ergänzen. Ähm, die Sprache ist auch sehr wichtig. Wir verwenden sehr oft, äh, das sehe ich immer in, in, auf anderen linken Accounts, eine Sprache, die eigentlich so. Bubble intern verstanden wird, aber draußen niemanden erreicht. Und da sollten wir uns halt überlegen, wie können wir die Sprache so verwenden, um unsere Message wirklich auch an Menschen heranzutragen, die wir neu in die Bubble reinholen wollen. Und das war das, was ich meinte mit ich, ich schaue mir Accounts von, von Menschen, dann, die die deutsch Hip Hop machen ähm, und versuche zu verstehen, okay, was für was für Jugendwörter gibt es? Äh, meistens wenn, wenn ZDF ist das, oder? Die dann die Jugendwörter des Jahres bestimmt. Die sind meistens dann schon zu alt. Meine Cousins benutzen irgendwelche anderen. Ähm, und dann versuche ich halt genau das zu verstehen und auf diese Art und Weise meine Message auch rüberzubringen. Ähm, ganz wichtig dann auch sozusagen die ersten zehn Sekunden, wenn sie sich so ein Video anschauen. Weil in den ersten zehn Sekunden, vielleicht noch nicht mal zehn Sekunden, ich habe jetzt keine Statistik dafür, entscheidet äh, äh, der Konsument, äh, bleibe ich drauf oder swipe ich weiter. Äh, dass, man, dass man da sozusagen einfach mit bestimmten Schlagwörtern versucht, Menschen zu erreichen und, äh, genau, und im Weiteren dann, dann sie auch äh, am Account zu binden, sodass dass sie auch in Zukunft weiter äh, bei euch konsumieren und dann vielleicht sogar sozusagen Teil der linken Bubble werden. Und nur so können wir wachsen im Netz. Und nur so, ich glaube, das Netz oder Social Media ist deshalb wichtig, weil das ist für uns sozusagen die Möglichkeit, neue Communities zu erreichen. Wenn wir mit einer Demo auf der Straße laufen, vielleicht erreichen wir ein, zwei Leute, die an der Seite stehen und zuhören. Aber die Menschen laufen meistens vorbei. Wir laufen eigentlich für uns, vielleicht für unsere eigene... Äh, eigene Propaganda nenne ich mal für für die Presse, aber über Social Media haben wir die Möglichkeit wirklich sehr viele äh, neue Menschen zu erreichen, mit denen wir dann in Zukunft weiterkämpfen können. Deshalb ist es finde ich so wichtig, dass wir den Spalt öffnen und und raus aus unserer Bubble kommen, um äh, Genau, zu wachsen und um wirklich äh, für eine solidarische Gesellschaft, in dem Mensch, Tier und Natur nicht ausgebeutet wird, für die Profite einiger weniger in einer antirassistischen, antifaschistischen, antisexistischen Gesellschaft dann irgendwann anzukommen. Mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, volle Zustimmung, weil ich glaube, man muss immer auch so versuchen, Leute nicht von vornherein irgendwie auszuschließen, abzustoßen, weil äh, du kannst jetzt nicht aus dem Nichts erwarten von irgendeinem 16-Jährigen, dass der jetzt anfängt, sich mit irgendeiner so politischen Theorie zu beschäftigen, sondern man muss den Leuten irgendwo auch auf Augenhöhe äh, betrachten. Deswegen auch nochmal gleichzeitig 100% Zustimmung an das, was Amina gesagt hat. Ähm, was das Equipment zum Beispiel angeht, äh, jetzt mal blödes Beispiel. Weiß nicht, erste Wu-Tang-Album klang wie Scheiße, wenn man ganz ehrlich ist, so wirklich brutal, mies, abgemischt und sowas. Aber das hat diese Atmosphäre einfach, cool. Und genauso ist es auch meinetwegen bei, wenn du jetzt anfängst, Videos zu machen. Okay, dann habe ich vielleicht nicht das perfekte Mikrofon und die Beleuchtung ist nicht da und meine Kamera ist auch irgendwie falsch eingestellt. So, aber weißt du, wer auch keine Ahnung davon hat? 99 Prozent deiner Zuschauer. Und Leute erkennen sich ja auch darin teilweise wieder. Deswegen gehen auch immer wieder so Videos viral, wo einfach nur so ein Otto irgendwie in seinem Auto sitzt und in seine Handykamera reinbrüllt irgendwie. Genau. Perfektes Beispiel. So Und das kenne ich ja von meinen Beiträgen auch, das ist ja immer dieses, äh, immer dieses Ding, man gibt sich voll Mühe mit so einem Video, hat alles tot recherchiert bis zum Ende und sich so viel Mühe mit dem Schnitt gegeben und dann hat er halt irgendwie so 100 Views gefühlt und dann machst du halt so ein Video, wo ich einfach mache, so übrigens, die anspanne ist richtig scheiße So und bam, hat das eine Million Aufrufe. Das ist halt immer, ähm, du musst halt irgendwie gucken, dass natürlich auch deine, dein Publikum, da ist ja auch dann einen Beitrag zu teilen und an die eigenen Follower weiterzuempfehlen. Das ist ja auch immer so eine Botschaft über sich selbst bei den Leuten. Das heißt, ich teile einen Beitrag mit einer Aussage, die ich selbst unterstütze. Und hier formuliert das jemand so für mich wie ich das vielleicht selbst nicht teilweise formulieren kann, aber ich stimme halt dem Statement, dem Inhalt an sich zu. Das ist zum Beispiel auch eine Rückmeldung, die ich ganz, ganz oft bekomme in irgendwelchen Nachrichten. Hey, so im Sinne von, du sprichst mir aus der Seele oder genauso sehe ich es auch, aber kann es halt nicht. Und deswegen, man, man gibt den Leuten damit ja auch teilweise eine eigene Stimme für, ja, für, ihr, für ihre Chronik, für ihr, ihre Timeline oder was auch immer. Und eine Sache, die auch noch auf dem Panel angesprochen wurde, dass es halt mittlerweile eine gestiegene Öffentlichkeit gibt oder, oder mehr online angebote mit linken inhalten oder mehr creator die jetzt vielleicht mehr leute erreichen ich muss aber dazu auch sagen gleichzeitig gibt es natürlich auf der anderen seite so eine ganz krasse entwicklung dass es heute inhalte und creator gibt die halt wirklich komplett menschenfeindlich und niedrigend und ekelhaft sind die haben sich vor zehn Jahren gar nicht schon unter ihrem Stein hervorgetraut. So, ne? Und das ist gleichzeitig auch gewachsen. Das heißt, du hast auf beiden Seiten so diese Intensivierung, äh, dass es halt wirklich äh, immer neue Kreise zieht. Natürlich auch zwangsläufig dadurch, dass mehr Leute jetzt so Smartphones bedienen können und so weiter. Ähm und deswegen, wenn jetzt die, die Frage ist, okay, weil du hast es so ähnlich formuliert, so sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, dieser Weg, also dieses ständige dagegen Anreden und Inhalte machen, ist das Einzige, was wir haben, weil ich glaube zum Beispiel nicht, dass es am Ende irgendwo so eine magische Ziellinie gibt, über die wir einmal drüber kommen und dann hat sich auf einmal Rassismus erledigt oder Sexismus ist vorbei, weil das sind ja keine intellektuellen Probleme, ist ja nicht so, dass wir das ausgetüren müssen, ja, ist es jetzt gut oder schlecht. So, ich glaube, das ist relativ schnell rauszufinden. Dementsprechend glaube ich, dass es nicht den einen magischen Moment gibt, ab dem das dann irgendwie vorbei ist oder eine Seite hat gewonnen, weil es gibt keinen Sieg in diesem ganzen Ding so. Ne? Es gibt halt wirklich nur so zwei unterschiedliche äh, Weltsichten, die da aufeinander prallen und das auch schon seit sehr langer Zeit. Und ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Aber das Schöne ist auch, solange wir halt weitermachen kann die andere Seite auch nicht gewinnen. Und deswegen ist das Einzige, was wir machen können, halt einfach weitermachen, weil wir werden niemals an diesen Punkt, gehen, äh, Punkt kommen, wo wir sagen, so, äh, jetzt ist rechte Politik vorbei oder so. Das gibt es nicht. Und dementsprechend halte ich es halt für so so wichtig, dass auch wenn es irgendwie anstrengend ist und Shitstorms und was auch immer, dass sich ein paar Leute da trotzdem immer weiter durchbeißen, weil die natürlich auch, durch ihre Bereitschaft, sich so zu präsentieren, das zu ertragen und diese Schläge auch einzustecken, anderen Leuten wiederum Hoffnung geben, dass es halt nicht komplett umsonst ist und dass sie auch nicht alleine sind. Vielen, vielen Dank. Du darfst, ich, ich bedanke mich auch gern mehrmals. Plus eins, ich wollte ja. auch vor allen Dingen sagen, so, will ich auch, so wollte ich auch nicht verstanden werden, dass ich irgendwie Sachen, ich glaube, sie haben sich mehr polarisiert. Ich glaube, das ist das Extreme, weil das stimmt schon, das, was heute zum Teil auch in, in Parlamenten gesagt wird. Dafür ist vor 15 Jahren ähm, hat die NPD noch das Mikro abgedreht bekommen. Also so, das ist, äh, das ist ja wirklich so, dass auch Sachen sprechfähig geworden sind. Und das ist das, was mich ein bisschen beunruhigt, dass ähm, auf der rechten Seite sehr viele Sachen sprechfähig geworden sind und auf der linken Seite wiederum nicht im gleichen Maße also natürlich hat jetzt beispielsweise so eine Kampagne wie Deutsche Wohnen enteignen äh, oder Deutsche Wohnen und Co. enteignen auch diesen Begriff der Enteignung noch mal anders, in, aber auch nicht wirklich. Also ich finde nicht, dass es, ähm, ich finde sogar, dass das Rechte an vielen Stellen, und ich finde, dass sie zeigt sich jetzt auch ähm, im Zuge dieser, äh, dieses Angriffskriegs auf die Ukraine, dass da auch plötzlich so eine martialische Sprache an einigen Stellen und auch eine Sicht auf ähm, Krieg und so weiter noch mal anders ähm, hoffähig gemacht wird oder selbstverständlich wird, was vor ein paar Jahren überhaupt gar keine Option war. Ähm, das ist jetzt einfach die Realität auch, weil Putin offensichtlich das tut, was er tut. Aber ähm, das, äh, ich finde, und vielleicht das ist etwas, was, was die Linke noch mal anders machen soll, ich glaube schon, dass wir mutiger und radikaler werden müssen in den Forderungen bezüglich der auch oder in, in unserer Kritik ähm, an den Verhältnissen. Also ich glaube, wir sind da auch, das, ich schließe mich da auch ein, ich muss das auch noch für mich weiter reflektieren, aber ähm, beispielsweise Enteignungen ist so, ein guter, ist so eine gute Form. Also selbst Habeck hat jetzt gesagt, wir sollen die Gasspeicher <lacht> enteignen und verstaatlichen. Also sozusagen, dass wenn, wenn, wenn, der, wenn der Wirtschaftsminister so das fordert, dann ist es offensichtlich nicht mehr radikal. Und da als Linke generell, also das ist auch, ich nehme das natürlich auch für mich als, Partei, also als Parteivertreterin mit, logischerweise, wir müssen da radikaler auch in der Menschenfreundlichkeit, in den Gerechtigkeitsvorstellungen werden, die eigentlich da ist. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, ähm, weil es wird nicht besser. Und es gibt natürlich schon einen Zustand, wo die Rechte gewonnen haben kann. Ähm, das war ja in Deutschland schon mal auch der Fall. Da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Das wurde halt dann durch äh, die geballte Kraft der Militärs dieser Welt beendet. Und wir werden sehen, was das jetzt was da in Russland passiert. Aber ähm, es gibt ja schon einen Zustand, wo eben auch die ähm, radikale Rechte eben durchaus ähm, die, also die Verantwortung für, äh, für eine Gesellschaft eben doch durchaus gewinnen kann. Das gibt es ja schon. Also faschistische Regime sind ja genau das. Kann kurz dazu vielleicht ähm, ergänzen, was ja, sagen? Ich spreche erst und dann äh, darfst du gerne ergänzen. Genau, wir klingen hier vorne noch aus. Falls ihr hier noch Fragen habt, genau, überlegt euch gern schon mal. Ihr könnt auch schon mal ein Zeichen geben, dass wir gleich gucken, wie wir es mit den Raummikros machen, weil wir es sonst nicht hören. Genau, Gerne nach Amina und dann werde ich kurz mal schauen, was aus diesem Internet schon für Fragen hier bei uns angekommen sind. Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dich komplett richtig verstanden habe. Und natürlich verlaufen Linien zwischen rechts und links, aber es verlaufen auch Linien zwischen Klassen. Und wenn wir uns bestimmte Bewegungen angucken, linke Bewegungen, die in den letzten Jahren erfolgreich waren, dann war das zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dann war das, dann war das die berliner krankenhausbewegung und auch andere die gestreikt haben also so Streikbewegungen. und eine die jetzt eben sehr erfolgreich war waren in den usa die amazon workers streikbewegung oder auch was die gorillas hier losgetreten haben auch sehr großen respekt auf jeden fall und da haben wir gesehen und das ist auch ein learning ein learning von, von aus den usa wo die genossinnen quasi gesagt haben wir haben nicht erst geguckt welche Gesinnung die Leute haben, die irgendwie bei uns mitmachen. Die wollten streiken. Das war für uns wichtig. Jetzt mal abgesehen von den Strategien, was sie gemacht haben mit dem Sorting und so weiter. Aber es gab irgendwie dieses prominente Beispiel, dass eine äh, Mitstreiterin von Chris Malls auch, ähm, die das genannt hat, die eben gesagt hat, einer unserer aktivsten Männer äh, in der Gruppe waren Trump-Anhänger. Aber es war dann in dem Moment, hat das keine Rolle mehr gespielt, weil er die Massen geschafft hat, zu organisieren. Und da ist dann diese Ideologie in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, das kann eine Strategie sein, auch gegen Rechts, wenn diese Ideologien nicht ständig immer irgendwie eine Rolle spielen, wenn wir eine Sprache sprechen und an, an die Lebenswelt der Jugendlichen oder jungen Menschen oder auch anderen irgendwie ansetzen, so und nicht irgendwie erstmal so ein Gesinnungsding äh, machen, bist du jetzt irgendwie äh, Leninist oder was weiß ich, wie stehst du zu Mao oder so, keine Ahnung, oder sagst du jetzt von vornherein Sozialismus, Kommunismus und keine Ahnung, sondern irgendwie, hey, wo hast du eigentlich Interesse dran? Und ich merke, du, also so banal das sich anhört, aber du hast das Beispiel Friseur genannt, so ein Natürlich, die werden auch alle ausgebeutet. Und wenn ich da bin und mit meinem Friseur rede, so, der ist da auch frustriert mit. Aber das ist doch etwas, wo ich ansetzen kann und sagen kann, hast du schon mal irgendwie überlegt oder was hältst du davon oder wie ist das eigentlich, hast du mitbekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube da dann nicht irgendwie, ich könnte ihn auch vorher fragen, äh, haben deine Eltern Nazi-Hintergrund und was machst du dagegen, so. Aber also bringt mich dann vielleicht in dem, Sinne nicht weiter und das ist glaube ich so ein Aspekt, der mir manchmal fehlt, dass ich sage, okay, wenn wir Klassenkampf sagen, dann ähm, können wir vielleicht auch anders auf ähm, Leute, die genauso wie wir auch ausgebeutet werden, zugehen und die mit einbeziehen. Ich wollte nur noch mal Ergänzen, weil äh, hier, äh, weil, wir, weil du gesagt hattest, Deutsche wohnen kohlen, eigenes mir was eingefallen. ich äh, ich habe mal bei einem Workshop meinen Social-Media-Account so beschrieben, dass ich gesagt habe, das ist wie, wie ein Haustürgespräch. Du klopfst bei den Leuten an und versuchst sie da abzuholen, wo sie gerade sind. Und bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen war es genau das, was auch zum Erfolg geführt hat. Es war genau an der Stelle richtig, weil es bei den Menschen genau da gedrückt hat. Weil das Mieten-Problem wirklich ein Problem ist, mit dem die Menschen halt auch erreicht werden konnten. Und ich glaube, dass das ist so ein Stück weit das, was wir uns immer denken müssen, wenn wir Social-Media-Content äh, produzieren. Wie können wir die Menschen da erreichen, wo sie sind? Das hast du auch gesagt, Raik. In welcher Sprache wollen wir sie erreichen? Welche Wörter benutzen wir? Und immer daran denken, dass ihr bei ihnen an äh, der Haustür klopft. Weil die sitzen da und ihr Handy ist im Prinzip ihr Space, wo sie euch gerade konsumieren. Ja, das ist ein schönes Bild. Ich hänge auch immer noch äh, bei diesem elfmeter ähm, und äh, was sich daran alles zetteln lässt. Ich äh, brauche jetzt einmal eure beiden Hände jeweils. Und zwar habe ich eine Frage, da könnt ihr mir jetzt eine Zahl zeigen. <lacht> äh, eine Frage, äh, die hier reingetroffen ist, ist ähm, von 1 bis 10, was würdet ihr sagen, wie wichtig Social Media als linkes Kampffeld sind? Ich setze jetzt mal 1 als Tobe überhaupt gar nicht wichtig und 10 das Wichtigste auf der Welt. Also los geht's. ist die er erhobene Faust. <lacht> ist eine 50 oder was ist das? 5. Nee. Fünf <lacht> <Die Straße lacht> <und> fünf <Software. lacht> Ich glaube, wenn es bis fünf geht, darf man noch eine eine Hand benutzen. Also <lacht> ich wollte sagen, <lacht> darum. Ja, Amina, ich habe deine Zahl nicht gesehen. Hast du schon eine? Fünf auch. Äh, ja, Reik, jetzt musst du natürlich einen Satz dazu sagen, wenn die anderen sich mit ihrer 5 so einig sind. Vielleicht können die anderen mal erklären, warum sie eine 5 haben. In Bezug auf, ich, also durch meine Parteirealität, jetzt machen wir es mal so, ähm, sehe ich einfach, dass man sozusagen, Social Media ist halt wie ein Brennglas an ganz vielen Stellen. Und wenn du halt eine Institution bist, ähm, dann sozusagen ist es immer ein Wechselspiel. Also du kannst sozusagen auf Social Media nicht eine Realität herstellen, die äh, es nicht gibt. Du kannst ähm, Fehler oder Probleme nicht übertünchen so aber du hast auf der anderen Seite auch ohne Institution oder ohne Organisierung hast du nichts was du in Social Media präsentieren kannst also sozusagen ähm, diese Insti also dieses Wechselspiel jetzt in dem Fall also Ferrer würde noch stärker sagen Straße und und Social Media ich würde auch schon sagen Institutionen Straße ähm, ähm, real life durchaus was natürlich auch online stattfindet aber eben auch ähm, Wechselwirkung ist, das heißt also sozusagen, du brauchst etwas, was du präsentierst und du brauchst auch etwas, was sozusagen wieder zurückspielt und du kannst halt ohne Social Media bist du quasi nicht existent, aber ohne Institution hast du nichts, was du auf Social Media präsentieren kannst. Also das ist aus meiner Logik heraus. Du bist natürlich ein, das ist eine andere äh, Logik ähm, auch als jemand, der halt komplett ja da im, also dein Beruf, dein Beruf ist ja auch eben online, das kann ich mir dadurch gut vorstellen, aber ich habe natürlich jetzt auch als Vertreterin einer Institution, die eben auch hier äh, mit drin hängt in dieser Stiftung, nochmal einen anderen Blick drauf. Aber das wäre meine Begründung, dass es halt 50-50 ist. Mittlerweile, war früher sogar ein bisschen alles, aber mittlerweile würde ich sagen 50-50, ja. Ja, gerne. Also wenn ich eine Sache beziehen, weiß nicht, dass die andere jetzt zwingend geringer bewerten müsste oder sowas. Bei mir ist einfach nur das Ding, vielleicht bin ich da theoretisch zu so sehr in den Wolken, aber ich denke mir so, wenn ich halt die Wahl habe, sage ich mal, zwischen... Äh, nicht online und online und ich müsste mich jetzt für immer entscheiden, als linke Aktivist äh, verteile ich jetzt äh, Flugblätter, jetzt mal ganz blöd gesagt plakativ, ja in meinem einen Stadtbezirk und habe dann rein rechnerisch vielleicht so weiß nicht 10.000, 50.000 Leute, die ich erreiche oder ähm, habe ich vielleicht online eine Präsenz, mit der ich dann vielleicht sogar weltweit eine Bewegung anstoßen kann, ich sage nur Greta Thunberg oder so, äh, dann würde ich mich persönlich für online entscheiden, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellt und deswegen ist für mich die zehn da aus meiner Sicht gerechtfertigt, weil ich ja vorbelastet bin auch. Ich habe nur fünf gesagt, weil ich mein Leben nicht für, für den Algorithmus hergeben möchte. Und ich glaube, dass es äh, manchmal so eine Illusion ist, dass man dass man da. Ich glaube, man muss Social Media benutzen, einfach weil es da ist. Das ist schon die Begründung. Mehr braucht man nicht. Ich, hoffe, also ich stimme dem allen zu äh, und hatte aber noch einen anderen Gedanken, als ich fünf gesagt habe. Und zwar, dass wir uns diesen Medienkonzernen auch ein bisschen sozusagen hingeben und. Äh, ihnen ausgeliefert sind. Also das sehe ich immer wieder, dass das linke Accounts halt gesperrt werden und dann gar nicht mehr an, ihre, an ihren Content rankommen. Und deshalb denke ich mir, dass fünf, weil es zwar wichtig ist, aber wir doch schauen müssen, so wie du gesagt hast, dass wir die Straße nicht vernachlässigen und da eigentlich einen Zusammenhang überherstellen. Aus einer aktivistischen Perspektive. Ich würde jetzt noch mal ins Publikum fragen. Habt ihr Dissens? Habt ihr Kommentare? Habt ihr Rückfragen? Egal ob Verständnis oder taktisch? Äh, ja, hi. Muss ich irgendwas machen? Ist es an? Okay. <lacht> ähm, ich habe eine Frage und zwar, also ich mache Social Media für eine Seenotrettungsorganisation. Und äh, bei uns ist halt auch ganz oft die Frage, wie kann man irgendwie neue Zielgruppen erreichen? Und da geht es auch ganz oft, was du, meint meintest, mit äh, Sprachgebrauch. Also achten wir darauf, irgendwie eine Sprache zu verwenden, die irgendwie zugänglich ist für Leute, die jetzt nicht mega krass im Thema drin sind und so. Äh, und gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch unsere Radikalität halt nicht einbüßen. Und ich frage mich da oft so ein bisschen, wie kann man diesen Spagat hinkriegen, eine Balance zwischen einerseits, wir brechen irgendwie komplizierte Themen runter, wir verwenden Sprache, die irgendwie verständlich ist. Wir sind vielleicht manchmal auch irgendwie nicht ganz so krass, um halt irgendwie auch Leute abzuholen, die da an dem Punkt nicht sind oder noch nicht sind hoffentlich. Und gleichzeitig wollen wir aber auch unser linksradikales Publikum irgendwie nicht verlieren, dadurch, dass wir dann irgendwie voll verwässert rüberkommen oder so. Also wollen uns diese Radikalität ja eben auch einfach beibehalten und wie man da eine gute Balance hinkriegt. Habt ihr da... Gedanken zu. Damit wir jetzt im besten Fall noch ein paar Fragen hören können und äh, Leute nicht komplett outzonen, lasst uns gucken, dass wir die Fragen beantworten, aber fokussiert. Ja, jetzt. Ähm, ich weiß noch, im letzten, letztes Jahr im Wahlkampf war ich bei einer, äh, in einer Kindereinrichtung in Westsachsen, wo ich kandidiert habe und habe dann halt mit Zehnjährigen geredet und die haben mir dann ganz komplizierte Fragen gestellt oder die Fragen waren auch kompliziert, ich sollte erklären, was ich mache. Und ich habe dann eben mich versucht, habe mit diesen Zehnjährigen geredet und danach kam meine die quasi meine Wahlkampfmanagerin für den Wahlkreis und hat gesagt, boah, Julia ist voll super, das, ist das erste Mal, dass ich verstanden habe, was du laberst. Und äh, das war für mich ein sehr krasser Augenöffner. Sie meinte, du musst immer in deinem Kopf so reden, als würdest du mit Achtjährigen reden. Dann macht alles Sinn. Und das vergesse ich aber oft. Ähm, aber das ist sozusagen für mich ein gutes Training. Ich merke, okay, was ist das, wenn ich das Kindern erklären muss? Weil dann Und trotzdem sozusagen in der Klarheit und Radikalität mit denen zu sprechen. Und das ähm, ist für mich sozusagen Ich vergesse das leider viel zu oft, aber das ist was, äh, was mir geholfen hat. Weil dann eben auch alle also andere im Umfeld gesagt haben, ha, jetzt check ich mal, was du in deinem verquasseten Theoriehirn immer uns mitteilen möchtest. Ich ähm, wollte nur, würde ich äh, nur noch ergänzen, ihr habt ja schon einen Account und ihr habt ja eine bestimmte Sprache, die ihr verwendet. Jetzt da irgendwie zu changen und dann auf einmal so eine Sprache zu benutzen wie Ediger hey, was geht, äh, funktioniert nicht. Aber was ihr machen könnt, ist ähm, vielleicht einen, ein Format, ein Modell, sozusagen so als Marketingstrategie. Wir machen jetzt irgendwie so ähm, ein Gespräch, zwei Leute reden miteinander und die eine Person ist halt die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt und die andere Person ist sozusagen der Juventa-Account. So könnt ihr halt sozusagen andere Sprachen mit in euren Account einbauen und äh, dann wichtige Themen halt auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal kommunizieren. ist mir so das erste, was mir eingefallen ist als Idee. Ganz kurz mit reinen Grätschen, weil für mich klingt das irgendwie nach so einer im Endeffekt Art Marketingfrage, wie gehen wir da ran und ich glaube, wenn man so zwei verschiedene Zielgruppen hat, so blöd es klingt, man sollte sich für eine entscheiden, weil ähm, dann sollte man wirklich auch 100% auf eine gehen und dann muss man halt auch vielleicht wissentlich mit in Kauf nehmen, okay, eine Gruppe nehmen wir vielleicht nicht mit, aber dafür können wir die wirklich gut Gut erreichen und ich glaube, das kommt dann auch bei dieser Gruppe nochmal glaubwürdiger an, als wenn man immer so versucht, zweigleisig ist ein blödes Wort, aber versucht, alle zufriedenzustellen. Ich glaube, man muss einfach damit leben. Man kann nicht alle gleichzeitig irgendwie glücklich machen und deswegen, das wäre einfach nur mein sehr amateurhafter äh, Hinweis, irgendwie, ich würde mich für eine Seite entscheiden. Vielleicht aber auch ähm, das Vertrauen, dass ähm, Linksradikale auch unterscheiden können, dass ihr eine Institution seid, die vielleicht nicht immer sich so äußern kann, wie sie das möchte, auch wenn ihr es tut und in dem Vertrauen auch, dass die euch dann nicht vielleicht verloren gehen unbedingt. Aber ich würde einfach sagen, zieht euer Ding durch, sprecht die Sprache, die ihr sprecht und versucht einfach die Strategie zu wählen, wo ihr die meisten Leute mit reinkriegt. Es gibt daran anknüpfend noch die Frage online. Meint ihr, dass aktivistische Gruppen ihre, ihren Online-Auftritt verändern müssten? Wenn ja, in welche Richtung? Das ist jetzt, äh Natürlich rausgesucht, ein bisschen allgemeiner, aber gibt es Dinge, die euch sofort einfallen, wo ihr sagt, oh yes, please. Bestimmte Gruppen. Hier steht aktivistische Gruppen. Ich finde, viele aktivistische Gruppen haben extrem guten Online-Auftritt. Also ich finde, seitdem quasi so Antifas gesagt haben, wir gehen jetzt auf Social Media, finde ich es voll geil. Einige Antifas gehen voll ab. Ich finde es richtig nice, weil du hast absolut eine Gefahr als Antifaschist. Social Media, du, das sind keine sicheren Daten. Elon Musk hat ja jetzt getwittert, warum sind äh, die Kommunikation nicht end-to-end -end verschlüsselt auf Social Media und so weiter. Es ist kein sicheres Instrument. Nichtsdestotrotz haben sie es geschafft, quasi kollektiv Accounts zu, ähm, äh, zu bedienen, die, ähm, die super funktionieren, die, die sehr gut ankommen. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was, was also du. Also es wäre so ein bisschen, ich tue mich immer schwer mit so Kleinigkeiten zu kritisieren oder so, wenn ich denke, dass irgendwas schon, schon gut läuft. Ich finde, die machen das super, ehrlich gesagt. Nichts falsch daran, Sachen gut zu finden. <lacht> okay, gibt es hier noch Fragen, Gedanken? Ja. Mich interessiert, dreh, ey, brennt eure Work-Life-Balance, also schaltet ihr das Handy manchmal ab? Ich glaube, Amina hat sowas gesagt wie Wochenende. Was macht ihr, damit ihr nicht komplett kirre werdet? Habt ihr so Bildschirmzeiten oder macht ihr es, wie ihr es wollt? Und auf der anderen Seite, schreibt ihr euch so Redaktionspläne oder macht ihr es völlig spontan? Ich alle aus inzwischen, also so gar keine, auch kein Newsflash, nix. I couldn't care less, so, weil ich glaube, im Großen und Ganzen muss man nicht jedes Mal irgendwie jede Nachricht irgendwie mitbekommen. Ähm, ansonsten, nee, ich habe keinen Redaktionsplan, aber das ist kein guter Rat. Also wenn man einen guten Rat haben will, guckt euch auch vielleicht al Hotsros Account oder irgendwie sowas an oder von mir aus auch Julias oder Fedders Account. Ähm, ich glaube, da sieht man schon, ähm, dass man quasi seinen, sein wir hatten das vorhin auch schon, ich glaube, du bist ein bisschen später gekommen, ne? sein mental health auch äh, schützen kann wenn man sich zwischendurch eine auszeit nimmt aber dann auch mal sachen plant das ist glaube ich ähm, wirklich nicht schlecht ich weiß nicht ob ihr das macht aber ich glaube Elholz und größere accounts schreiben sich redaktionspläne und wenn ihr jetzt in irgendwelchen organisationen seid oder so dann ist das auf jeden fall ein rat das auch zu machen also sich vorher gedanken zu machen was passiert eigentlich was kann ich wann aufgreifen an welchem thema aber dann auch nicht schüchtern sein und ähm, dieses Engagement eben auch äh, dann zu machen. Ich habe hier zwei Fragen, wo ich, ich lese kurz die Fragen vor und dann gucken wir, ob ihr noch Ergänzungen habt und dann würde ich langsam schließen, wenn es nicht noch Fragen von hier gibt. Ähm, die eine Frage ist, Sollten Linke mehr Inhalt machen, um aus der Bubble zu kommen? Oder vielleicht weniger? Um auch nicht so hochpolitisierte Menschen zu erreichen? Ich glaube, die oft vorhandene linke Arroganz, also in Klammern wir wissen es besser, wirkt oft unsympathisch und schreckt viele ab. Ich würde sagen, dazu habt ihr gerade schon Kommentare gemacht. Ich lese direkt die zweite Frage mit vor. Wie können äh, BürgerInnen mehr auf Einfluss nehmen und gute Werte verbreiten, ohne dass sie bereits Riesenreichweite haben, wie zum Beispiel Rezo, der natürlich darauf zurückgreifen konnte? <lacht> genau. Ich habe noch über diesen Begriff der linken Arroganz ja, so ein bisschen schmunzeln, weil ich denke mir, wenn ich so im Vergleich, sage ich mal, diese rechten Creator sehen, die natürlich in absolut äh, sachgerechter, objektiver Demut dir quasi erklären, wie die Welt läuft und äh, was Corona ist und was Ausländer mit Deutschland machen, das ist so... Ähm, keine Ahnung, deswegen diese, dieser linke Arroganz. Ich weiß, linke streiten gerne auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob ich arrogant so als das richtige Wort nehme. Wahrscheinlich ist das gerade mega arrogant, was ich sage und dadurch bestätige ich das eigentlich. Aber äh, trotzdem, man, man muss auch mal ehrlicherweise sagen, dass jetzt die andere Seite da wirklich nochmal eine Nasenlänge voraus hat, ehrlich gesagt. Der einzige Unterschied ist, die sind sich alle einig. So, ich glaube, das ist der äh, große Unterschied von wegen, warum sind die so toll vernetzt. Ähm. Genau, ich streite mich beispielsweise gar nicht. Wenn es Leute aus meiner Partei sind, dann blockiere ich die, weil ich keinen Bock habe, mit parteiinternen Leuten mich zu streiten auf Social Media. Und wenn es andere sind, dann lasse ich das laufen, weil es halt äh, genau Reichweite bringt. Ähm, aber zur Work-Life-Balance. Ich habe eine Work-Balance work, -Work gerade für mich entdeckt. Und zwar Social Media auf der einen Seite, Aktivismus und Parlament auf der anderen Seite. Live verschwindet irgendwie da drin. Aber das ist ein riesengroßes Problem. Wir müssen auf alle Fälle auf uns aufpassen. Viele, die hier sind, sind nicht nur auf Social Media, sondern wirklich auch Real-Life-Aktivistinnen, die was verändern wollen und ähm, ich merke, dass ich so immer wieder kurz vorm Ausbrennen bin, dann, dann schaffe ich mir ein bisschen Space, um wieder Luft zu holen, dann wieder kurz davor, aber das kann man nicht lange durchziehen. Also ähm, ich glaube, wir müssen als äh, Linke insgesamt auch schauen, wie wir uns da schützen können und wie wir auch gegenseitig uns schützen können. Beispielsweise die ganz neuen antirassistischen Strukturen ähm, sind da so, dass sie aufeinander eingehen, aufeinander zugehen und sich gegenseitig versuchen auch dabei zu supporten. Mir fehlt das ein bisschen in so äh, anderen linken Strukturen, ähm, aber daraus sollten wir auf alle Fälle lernen und äh, anders schaffen wir das nicht. Ja, also Mutant is Magic ähm, ist, ist, die, ist der erste Hinweis. Einfach ausblenden. Eben blocken mache ich nicht so oft, weil das die Leute cool finden. Das finde ich nicht gut. Ich will nicht, dass sie sich freuen, dass sie geblockt werden. Ja, es ist dann so geil, guck mal, die haben mich geblockt. Okay, whatever. Einfach muten magic. Durch die Bank weg. Ähm, ausschalten auf jeden Fall auch. Ähm, ich glaube, es sind auch unterschiedliche Plattformen. Also Redaktionsplan zum Beispiel für Twitter. Nein, ich, ich sollte. Aber bei Instagram schon. Also bei Instagram habe ich schon Vorstellungen, wann ich was poste, weil das über Bilder geht. Ich gucke auch da. Also bei, da bin ich sehr viel bei Instagram sehr viel ähm, berechnender. Irgendwie fällt mir das mit den Bildern leichter. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie schräg. Ähm, und bei ja gut Facebook, ich weiß gar nicht. Äh, Facebook habe ich wirklich nur noch, weil das die innerparteiliche Bespaßung ist. Es hat gar, es hat gar keinen Sinn sonst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Reik, aber Facebook hat, für mich ist es, es ist völlig irrelevant. Es ist nur Arbeitsnachweis, dass ich ähm, irgendwie einen Infostand mache. Ja, ist doch wirklich so. Also es ist einfach Facebook, ich weiß nicht, wozu das noch da ist, also es ist einfach völlig sinnlos. Ähm, kann man hier auch abschalten, die haben ja auch schon mal abgemeldet. Ja. Einsatz zu Work-Life-Balance, also ich muss sagen, im Moment ist es für mich ähm, auch als Parteilinke ähm, ist nicht schön. Also es ist eher Work-Burnout Balance. Ähm, und ähm, die letzten anderthalb Jahre, jetzt auch um den Wahlkampf herum, der, der Krieg in der Ukraine, jetzt noch dieses äh, furchtbare, diese furchtbaren Vorkommnisse rund um Hashtag LinkyMeToo, ist einfach äh, grauenhaft, von vorne bis hinten und ähm, ja, rausziehen im Zweifel. Und das Allerwichtigste ist, das, ich weiß, das klingt total absurd, aber das gilt auch für Shitstorms, das gilt auch generell für alles und ich muss mir das auch viel mehr zu Herzen nehmen, nicht persönlich nehmen. It's not about you, in den meisten Fällen, also schon zum Teil, also Leute finden mich auch persönlich richtig scheiße, mich persönlich, ganz persönlich, aber it's not about me, it's not about, so, Und dieser Gedanke, dass auch linke Ideale, linke Bewegungen, ähm weit und weit über einzelne Köpfe, weit über einzelne Persönlichkeiten und weit über ähm, einzelne Strukturen hinaus existieren existieren werden, solange es eben diese ungerechten, auch kapitalistischen Verhältnisse gibt. Das zieht mich zumindest immer so weit, dass ich denke, okay, komm, du kannst auch mal darauf verzichten, it's not about you. Dass das, glaube ich, äh, sich selbst dann auch zurücknehmen, ist wichtig. Meine persönliche Strategie für Work-Life-Balance ist so, ich sabotiere mich total gerne selbst, im Sinne von, äh, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang halt jede Woche ein Video gemacht und dann hat das halt auch echt gut funktioniert, muss man sagen. Also viele Abonnenten, dies, das. Und dann habe ich halt, ich habe halt auch einige Bekannte in meinem privaten Umfeld, die sind halt wirklich bekannt. Also jetzt nicht ich bekannt, sondern wirklich bekannt. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel vor, Zwei Jahren oder so bin ich halt mit einem Kollegen dann, das war hier tatsächlich auch an der Nähe von der E-Set Gallery, bin ich lang gelaufen und wirklich jeder fünfte irgendwie will ein Foto, also nicht von mir, sondern von meiner Begleitung oder Ansprechen und alles mögliche und man, so ein Leben möchte ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich genieße so meine kleine Nische, aber ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem, das war letztes Jahr, war glaube ich mein erfolgreichstes Jahr, das ich jemals hatte, so von Aufrufen und Shares und wirklich... Und irgendwie macht mir das so ein bisschen Angst manchmal, aber ich möchte nicht auf so ein komisches Level kommen, dass ich so wie Böhmermann oder irgendwer dann kein Privatleben mehr haben kann. So, ich weiß nicht, was Böhmermann in seiner Freizeit macht. Ist der nur irgendwie im Ausland oder Mallorca oder Los Angeles? Ich weiß es nicht, aber der kann doch theoretisch gesehen gar nicht mehr so sich frei bewegen. Und das finde ich immer so gruselig. Und deswegen zum Beispiel, nachdem ich halt wirklich dieses, diesen Push hatte die ganze Zeit und immer mehr, so dann mittlerweile mache ich das, wenn so ein Video besonders gut gelaufen ist, dann mache ich teilweise so ein paar Monate lang gar kein Video mehr, um da so diesen, ich weiß, das ist algorithmischer Selbstmord, aber einfach so, um mich selbst ein bisschen zu beschützen, weil äh, meine ich spekuliere dann immer, wenn ich ein paar Monate hatte, nichts gemacht habe und dann ein neues Video, dann kommen vielleicht neue Leute dazu und die alten Abonnenten haben mich schon so ein bisschen vergessen oder bekommen meine Beiträge schon gar nicht mehr angezeigt, so dass ich mich immer so ein bisschen durchmogele und äh, dass mich immer so eine quasi dieselbe Zahl von Leuten kennt, obwohl die Abonnentenzahlen irgendwie wachsen, so damit das nicht so zu sehr überhand nimmt. Das ist meine meisterhafte Strategie, die mich noch ins Verderben führen wird. Ich danke euch sehr, sehr, sehr herzlich für die Einblicke in eure Strategien und Taktiken, in eure Blick auf die Community und wie wir Sachen besser machen können und darin, was wir als Linke eigentlich brauchen, wenn wir dieses Internet noch mehr für uns erobern wollen. Vielen, vielen, vielen Dank.